Liebe Community, herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder da aus der Sommerpause. Wir haben Urlaub gehabt. Wir haben äh, Umzüge, Kisten geschleppt, äh, wie ein Berserker. So, da kann Hauke vielleicht noch was zu erzählen. Äh, Phil ist wieder da und äh, alle sind wieder da. Und wir freuen uns endlich wieder, eine wunderbare Folge für euch aufzunehmen. Und heute endlich mal wieder eine Kantina. Wir quatschen einfach mal wieder über unser Hobby. Und das tue ich nicht alleine, denn ich habe unseren Hauke damit bei. Moin, Hauke. Hallo Leute, hallo PV, der Imperator-Shirt. Ja, so ist das. Und unseren Phil. Moin, Phil. Moin, liebe Community und Moin, Hauke. Moin, Piwi. Na, Boys, habt ihr einen schönen Urlaub gehabt? ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal in meinem Leben von irgendjemand als Boys genannt wurde. Man ist nur so <lacht> alt, wie man sich fühlt, alter Mann. Auch so. wahr, ich bin, ich bin von den Lost Boys, echt. Na ja, gut. Äh, oder Trailer Park Boys, das gucke ich gerade. Das ist einfach nur geil, aber gut. Pi, jetzt habe ich schon, schon gleich im ersten Absatz den, den Faden verloren. Was hattest du gefragt? Äh, wie euer Urlaub war, glaube ich, ne? Ja, Urlaub, Urlaub war so Mittel. Äh, da komme ich nachher drauf zurück, wenn wir über rankin File 22 sprechen. Vielleicht ähm, lasse ich erstmal Phil jetzt den Vortritt. Ja, Phil, erzähl. Was gab es bei dir Neues? Mein Urlaub äh, war tatsächlich zwei Wochen lang mit Corona im Bett liegen. Das war nicht ganz so erfreulich. Und ähm, ansonsten habe ich äh, meine erste Armee fertig bekommen. Uh. Endlich. Applaus, Applaus. Mhm. Dö, dö. Vielen hört, Dank. Hört, hört, hört. Ja, erzähl ruhig was dazu. Ja, also im Endeffekt habe ich diese Armee äh, fertig bemalt für das für das One Page Rules Turnier bei den Tabletop Freibeutern in Hamburg. Das hatte ich ja schon bei der letzten RNF Folge so ein bisschen angeteasert, dass da was stattfinden wird und äh, jetzt ist es passiert. Die erste Armee und dann auch noch gleich das erste Turnier. Das war ganz schön aufregend. Ja, das glaube ich dir. Zumal du bist ja, äh, ne, jetzt äh, nicht falsch verstehen, du bist ja kein alter Hase, sag ich jetzt mal, sondern du bist ja relativ neu ins Hobby reingekommen. Und äh, dann gleich so eine Armee fertigzustellen und dann mit One-Page-Rules anzufangen und da gleich auf ein Turnier zu fahren, alter Schwede, ey, fetten Respekt dafür. Ja, danke schön. Muss man, muss man echt sagen bin auch wirklich ein bisschen stolz drauf, dass ich die fertig gekriegt habe und auch äh, sage ich mal, eine Armee jetzt hier stehen habe, mit der ich auch zufrieden bin und nicht einfach nur so quasi drei Farben drauf und das war's, weil das war nicht mein Anspruch. Kann man auch mit zufrieden sein, aber äh, ich hatte wirklich den Anspruch, eine, eine coole, grimdarkige Armee quasi fertig zu machen und das habe ich für meine Ansprüche auf jeden Fall erreicht. Phil. Die Hörer wissen das ja nicht. Ähm, sag uns noch mal ganz kurz zusammengefasst deine Armeeliste. Und beschreib auch mal kurz, wie du sie bemalt hast, damit man so eine ungefähre Ahnung davor hat. Also, meine Armeeliste ist im Endeffekt eine, eine Kornliste, würde ich so sagen, äh, weil ich mich da schon so ein bisschen äh, an Warhammer 40k orientiert habe. Also, ich habe halt ausschließlich Warhammer 40k-Modelle im Einsatz. Und ähm, die besteht dann aus 20 Korn-Berserkern. 10 normalen Chaos Space Marines. Dann habe ich noch eine Hellbrute, Das ist quasi so der Chaos Dreadnought. World Eaters, so, ein, so eine Art Heldenfigur. Und dann noch fünf äh, Warp Talents. Das sind quasi Chaos Space Marines mit Sprungmodulen und riesigen Klauen. Und dann noch zwei Rhinos, die als Transportpanzer für die Chaos Berserker gedient haben, damit die ein bisschen flotter übers Sch Schlachtfeld äh, düsen können. <lacht> Und das Ganze habe ich dann ähm, bemalt in einem klassischen rot-bronzenen Schema, würde ich sagen. Ganz klassisch mit Senesal Highlight grundiert und dann mit Corn Red drüber. Und dann die ganzen Trims gemalt äh, und die Details so ein bisschen mit Grundfarben und dann äh, ein Oil Wash drüber. Damit das so richtig schön düster und dreckig wird hinterher, weil ähm, das ganze Thema soll halt so sein, dass die seit tagen wochen monaten durch einen dschungel auf einem alien planeten stapfen und da halt eine schlacht nach der anderen schlagen wie so Kornberserker halt unterwegs sind blut für den blutgott und schädel für den schädeltron so ungefähr <lacht> und äh, ja deswegen habe ich da ordentlich äh, im kontrast zu der roten rüstung eine ordentlich grüne Dschungelbasis dazu gebastelt ja und das ist Satz zwar schick aus, aber hat mir nicht viel genützt. <lacht> das ist überhaupt nicht äh, schlimm. Aber wenn ihr wissen wollt, wie Phil's Armee aussieht, äh, guckt doch einfach mal bei uns ähm, auf dem Instagram-Account. Dort haben wir nämlich ein paar Bilder gepostet mal. Und wenn ihr Phil's ähm, Instagram-Account noch gar nicht kennt, dann sucht doch mal nach Hammer 4000. Was, was auf dem Discord nicht hervorgeht, ist, wie Phil's Armee riecht. Denn Phil, <lacht> ich, wenn, ich, wenn ich das richtig erinnere, mit, mit Weisamt termitin oh, ja. das Eulwasch bearbeitet, das heißt, alle Leute, die ähm, über die A7 von Norddeutschland nach Bayern fahren und an Hannover vorbeikommen und denken, das riecht ja gerade wie auf dem Erdölfeld, ne? das ist Phil's Armee. <lacht> Ja, die hat echt, also, gerade weil ich noch, die dann Sonntag noch, äh, gelinde gesagt, gestunken. Ja, das machen viele momentan, ne, so ein bisschen mit, mit Oilwash wash und, und Animal-Washes und so weiter und sich das dann nachher wieder dann von den Figuren mit Terpentin oder so darunter zu holen, ne. Also, das ist schon, macht ja auch geile Effekte, habe ich bei meinen Camry ja auch gemacht, also von daher ist alles gut. Sehr, sehr geil. Ja, erzähl mal, also, Phil, dann hast du dich angemeldet über T3, gehe ich mal von aus, oder direkt bei den Freibeutern. Wie hast du das dann gemacht? Wie ging es weiter? Ja, also letztendlich war das so, dass ich halt über Instagram den äh, Ben, also Northstar-Terrain auf Instagram kennengelernt habe ähm, und wir halt häufiger mal so im Gespräch waren und dann ist auch relativ schnell klar gewesen, dass sowohl ich als auch er äh, One-Page-Rules cool finden und dann hat er mir irgendwann mal geschrieben so, hey Phil, äh, mein Club die Ta oder mein ja mein Club die Tabletop Freibeuter veranstalten da so ein One Page Rules Turnier und es hat sich jetzt so herausgestellt dass das die deutsche Meisterschaft ist und zwar weil ähm, laut äh, deren Wissen quasi nur äh, eine Gruppe aus Berlin Turniere offiziell äh, veranstaltet und dann halt die Jungs aus Hamburg also aus Bergedorf genauer gesagt und dann haben die sich darauf geeinigt, Mensch, dann machen wir jetzt einfach mal äh, die Deutsche Meisterschaft von One-Page-Rules. Und dann ähm, hat er mir den Link zu T3 auch geschickt. Also ich kannte zum Beispiel die Plattform vorher noch gar nicht. So ein Frischling bin ich tatsächlich. Hab mich dann aber sofort angemeldet, äh, weil ich einfach gedacht habe, ne, also One-Page-Rules, da kann ich nicht Nein sagen. Und war dann quasi, ich glaube von 30 Teilnehm maximal Teilnehmenden der der 13. oder 14. oder so bei der Anmeldung. Es war also noch relativ frisch, die ganzen tabletop freibeiter waren natürlich schon angemeldet und aus Berlin auch ein Großteil. Und so hat sich das Ganze dann dahingehend entwickelt, dass ich dann auch den Entschluss gefasst habe, dass diese Armee, die ich da kurz vorher schon angefangen hatte, dann jetzt die Armee sein wird, die ich da ins Feld führen möchte. Und habe dann halt ein paar Monate lang daran gearbeitet. Super geil. Und du bist ja nicht alleine gefahren, sondern du hast ja kompetente äh, Sparring-Unterstützung in Form von Hauke mitgenommen. Und der Tat. Hauke hat dich ja quasi so gecoacht wie ähm, im Boxring. Ne? Handtuch und massieren von hinten und so weiter. Und äh, ja, genau. Ähm, ihr habt euch dann da oben getroffen. Und wie, wie ging das dann weiter? So? Also, wie war das erste Spiel? Was, was musstest du tun? Wir haben im Vorfeld ähm, ein paar äh, Vor Vorinfos bekommen, wie zum Beispiel ein FAQ der Hausregeln, weil One-Page-Rules ja auch so ein bisschen dazu ähm, äh, animiert, Hausregeln äh, zu zu bestimmen. Und wir sollten dann einen Ausdruck unserer Armeeliste für uns selbst und für den Gegenüber äh, mitbringen. Und dann hat ähm, der, äh, das war, wenn ich mich recht, recht erinnere, hieß der Jan, ähm, der hat dann die ähm, hat dann die Na, wie sagt man das denn jetzt? Der hat dann quasi gesagt, wer gegen wen auf welchem Tisch spielt. Ich weiß jetzt gerade kein kürzeres mhm. Wort, um das auszudrücken. Organisator? Ja, der Organisator, genau, der hat ähm, der hat, bestimmt, wer gegen wen an welchem Tisch spielt. Das wurde, glaube ich, über eine App irgendwie bestimmt. wie ich das richtig mitbekommen habe, es gab 14 Tische ja, ich glaube 14 oder 15. Und dann habe ich halt ähm, bin ich halt zu meinem Tisch gegangen und da stand schon mein erster Mitspieler, der sich dann im Endeffekt auch als der Sieger des Turniers herausstellen sollte. Das wusste ich natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil es das, das erste Match von vier war. Ähm, und der hat dann äh, quasi den hat mich dann vom Tisch gefegt, mehr oder weniger. Wir hatten ähm, insgesamt vier Missionen. Das waren dann halt auch die vier Matches. Und ähm, die erste Mission war im Prinzip, wir hatten fünf fünf Missionsziele auf der Karte und die galt es einzunehmen. Und dann gab es noch ähm, Nebenmissionen zu jeder ähm, zu jedem Match, wo es dann auch noch mal Bonuspunkte für gab. Aber die kriege ich leider nicht mehr zusammen. Kannst du vielleicht so ein bisschen was zum Gelände erzählen, so wo du drauf gespielt hast? Ja, also es war sehr unterschiedlich. Jeder Tisch war anders bestückt. Es war alles modulares Gelände. Bis auf zwei, drei Tische waren es alles so Tische, die sehr modular waren. Also selbst die Tische, die so ein bisschen mit mit einer Styrodurplatte äh, gestaltet waren, äh, selbst die waren teilweise modular, dass da noch Felsen drauf, drauf standen. Und, ähm, aber das Gelände war auf jeden Fall relativ gleichmäßig aufgestellt auf den Tischen und auch immer wie ich fand passend zu den Missionen, also wie, wie wie man dann auch die Missionszielmarker hinlegen musste, klar, das wussten die ja vorher nicht, aber ich fand es schon irgendwie passend, weil es war halt immer so, dass so in der Mitte ein relativ großer Hügel war, der Line of Sight blockiert hat, so dass man halt immer erstmal ein bisschen taktieren musste, dass man sich wirklich überlegen musste, wo stelle ich jetzt meine Einheiten auf, damit die dann hinterher auch mal zum Zug kommen, wenn's dann wenn sie wenn sie es dann bis zum Gegner schaffen. Und ähm, was ich vorher schon so ein bisschen abgezeichnet hatte, war, dass äh, dadurch, dass man bei One-Page-Rules die Armeelisten beliebig kombinieren kann, also was heißt beliebig, man kann halt eine Hauptarmeeliste haben und dann kann man je nachdem, wie viele Punkte insgesamt gespielt werden, eine gewisse Punktzahl einer anderen Armeeliste noch zusätzlich mitnehmen. Was dann zu solchen witzigen Kombinationen führen kann, dass wir zum Beispiel einen ähm, ein äh, Spieler hatten, der hat äh, quasi das, was man aus dem Räumer 40k-Universum als Tyraniden kennt, gespielt. Und der hat dann halt noch einen Inquisitor mitgenommen. Aha. <lacht> äh, und zwar, weil äh, Also, der Inquisitor ist deshalb relativ beliebt, weil er eine Fähigkeit hat, die dir eine anti embush bubble gibt. Das bedeutet einfach, normalerweise, wenn wenn jetzt M wenn jetzt ich jetzt eine Einheit mitnehme, die die Ambush-Regel besitzt, dann kann die halt irgendwo auf dem Spielfeld nach der ersten Runde deployed werden, also ich kann die irgendwo aufstellen auf dem Spielfeld, in 9 Zoll Entfernung aller gegnerischen Einheiten. So, diese, diese Anti-Ambush-Bubble von diesem Inquisitor verdoppelt diesen Wert. So, das, das heißt, du kannst, was weiß ich, drei Inquisitoren mitnehmen, die schön auf der Map verteilen und schon habe ich einen ziemlich äh, kleinen Teil nur noch äh, der, der des Spielfelds, wo ich dann meine Ambush-Einheiten aufstellen kann. Und das äh, hat auf jeden Fall, macht auf jeden Fall was aus, sag ich mal. Ne? Das sind so Sachen, die sich dann doch irgendwo rausbilden, obwohl man eigentlich sagt, dass One-Page-Rules keine Meta haben, aber das waren zumindest etwas, was sehr beliebt war. Und dann hatten wir auch relativ viele äh, der äh, sogenannten Hive-Fleet oder Tyranniden-Spieler, die dann im Endeffekt ähm, ja so richtige Monster mitgebracht haben, die dann ordentlich Lebenspunkte und ordentlich Schaden hatten und das war dann auch relativ ausschlaggebend, auch wenn das denen nicht den Sieg gebracht hat. Also den Sieg errungen hat letztendlich eine reine Infanterieliste, muss man auch mal so sagen. Also der Ricardo aka Dreadnought, der da gewonnen hat, der hat äh, quasi eine Chaos-Dämonen- Infanterieliste mitgebracht. Der hatte ähm, Slanesh-Dämonen oder Dimenets und äh, und die Blattletters des Korn dabei, die er dann immer im Ambush aufgestellt hat noch hinterher. Und damit hat er quasi die meisten Leute relativ schnell vom Tisch gefegt. Und um nochmal zu den T Tischen zurückzukommen. Was ganz schön war, ist, dass wir halt auch wirklich sehr durchmischte Tische hatten. Also es war nicht so, dass wir zehn Tische hatten, wo einfach nur ne, diese Standardruine drauf stand und zwei, zwei Wäldchen, sondern wir hatten, was weiß ich, eine Platte, die war mehr so Wüsten, eine Wüstenplatte, dann hatten wir mehr so eine Platte, die war mehr so äh, Wald angelegt, äh, und dann halt auch diese klassische Ruinenplatte oder mehr so eine ähm, industrielle Platte. Also die, da haben die sich schon echt viel, viel Mühe gegeben und viel Zeit und Mühe reingesteckt. Das hat man schon gemerkt. Ja, super geil. Hauke, wie war das für dich denn, einfach mal mitzufahren, um da auf dem Turnier so als als Beobachter einfach mitzufahren? Also ich hatte ja ganz am Anfang auch überlegt, selbst mitzuspielen. Ich hatte jetzt den Luxus, den ich noch nie in meinem Leben hatte, dass ich eine fertige Armee dafür schon hatte, also sprich meine old Marines, die hätte ich im Prinzip einfach nur einpacken müssen und losfahren. Aber One-Page hin oder her, ich hatte einfach keinen Nerv und keine Zeit, mich mit dem Regelsystem ansatzweise vertraut zu machen und ähm, dann eine vernünftige Liste zu schreiben. Zugegebenermaßen also hätte das wohl nicht ewig lange gedauert, aber ich hatte auch nicht den, den inneren Frieden dafür, weil ich wie gesagt hier zurzeit mit im beschäftigt bin und mich das einfach nur total nervt. Ähm, davon abgesehen, ich habe dir ja dann gesagt, gut, vielleicht vielleicht spiele ich nicht, aber ich fahre einfach mal hin, um mal auch aus dieser ganzen Corona-Isolation einfach irgendwie mal rauszukommen und wieder was Hobbymäßiges zu machen und äh, habe dann einfach gesagt, ich fahre hin und schaue einfach zu, da kann ich noch irgendwie dumme dumme Bemerkung <lacht> gegenüber <lacht> Phil fallen lassen irgendwelche ungefragten Ratschläge geben da habe ich habe ich natürlich nicht gemacht ne also ich bin ein umgänglicher Mensch aber es es war schön zu sehen ähm, wie die Jungs da alle gespielt haben dass das Turnier war unglaublich sinnvoll organisiert. Das, das lief einfach völlig reibungslos, total cool. Äh, alle Teilnehmer waren nette Leute. Wir hatten unglaublich geiles Wetter. Der Hammer waren zwei, zwei Spieltische, ähm, die draußen auf der Terrasse standen im Prinzip unter einem kleinen Regenschutzdach. Aber man konnte da in der frischen Luft spielen. Und ähm, also wirklich ganz, ganz hervorragendes äh, Erlebnis. Ich war nicht der einzige Zuschauer. Insgesamt waren wir vier Zuschauer, vier <lacht> so, so, so. Aber, aber, aber okay. immerhin gab es Zuschauer. Ganz genau. Und ähm, auch so, <lacht> wirklich, Treppenwitz der Geschichte. Ich saß da mit einem anderen Kumpel von mir, den ich da in Hamburg dann noch abgeholt habe. Und äh, saßen wir draußen und, und haben uns halt ein Spiel von, von Andy vom ja, beim Imperator nichts Neues angeguckt. Und da kam so ein anderer Typ angelatscht, guckte so ein bisschen sagte: Leute, hier, ähm, das sind Turnier, ne? Und alle gucken ihn so an, sagten, ja, Er sagte, ich wollte eigentlich nur mal zuschauen. Ich wollte nur mal zuschauen. Das, das hatte ich gerade bei den Dyson Laws gehört. Da wusste ich mega lachen. Und das er auch schon so halt, ey du, du bist doch hier von der Dyson Laus, die Stimme kenne ich doch. Und äh, war halt mega nett. Und dann haben wir uns nachher später mit, mit äh, einigen Jungs, der Veranstalter, ich glaube, der, der, ähm, der hieß Franklin, dann auch zusammengesetzt und einfach ein bisschen gefachsenbild unterhalten und gesprochen. Also wirklich ein ganz, ganz, ganz, ganz, ganz tolles Erlebnis gewesen. Aber wie geil ist das denn, ne? Da hört jemand unseren Podcast, liebe Grüße an dieser Stelle. Und dann kommt er da einfach hin und sagt, ja, moin, Tag, ne? Also hier ist Turnier und so, ne? Ja, alles klar, ey, dich kenne ich, ne? Du bist doch hier bei Dyson Hawks, ne? Das ist doch mega geil. Es war einfach cool. Ich glaube, ich hätte es Grinsen nicht mehr aus der Fresse gekriegt. Das ging uns allen auch so. Weit. <lacht> <lacht> Ah, so gut, ey. Ja, geile Nummer. Ja, Phil, dann musst du natürlich noch erklären, von wegen so welchen Platz hast du ihn belegt. Wie ich ja schon ganz leicht angeteasert hatte, hat mir die tolle Bemalung meiner Armee nicht wirklich geholfen. Und zwar 25 Teilnehmenden, der 24 Leiderlo leider geworden. Ähm, ja, ich hab nicht so die taktisch klügste Liste gebaut und die noch weniger taktisch klug eingesetzt und daher, ähm, also ich muss wirklich sagen, mein äh, erfolgreichstes und auch spaßigstes Spiel äh, muss ich wirklich sagen, hatte ich dann äh, gegen gegen Andy von den, von den für, beim Imperator-Podcast, also das war wirklich, es äh, hat irgendwie am besten harmoniert, so. Also da hat man sich auch am meisten geschenkt. Die anderen ähm, spielenden waren halt wirklich eher so ein bisschen äh, schon ja, mehr in der Materie drin würde ich mal sagen also die haben schon wirklich taktisch auf einem ganz anderen Level gespielt einfach ne also die wussten genau was sie tun warum sie das tun und das hat das hat hat mich natürlich dann auch jedes mal wieder vom Feld gefegt und äh, sowohl Andy als auch Grabowski hatten ja am Freitag zuvor das erste Testspiel gemacht dementsprechend waren die halt auch quasi Passt so schlecht vorbereitet wie ich. Ich hatte ja immerhin in der Vergangenheit schon einige Testspiele entweder gegen meine Freundin oder mich selber gemacht. Das heißt, ich war quasi fit in den Regeln, aber ähm, wusste noch nicht, was genau für eine Herausforderung auf mich zukommt, wenn ich mal wirklich äh, gegen taktisch erfahrene Tabletop-Spieler antreten muss. Und ja, das habe ich dann auch gemerkt, dass das schon ein, defensiv ein deutlicher Unterschied ist. Und, was ich noch ganz wichtig finde zu erwähnen bei One-Page-Rules, das hat mir einfach wieder gezeigt, es ist definitiv easy to learn und hard to master. Also du kannst mit diesem Spiel, ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen, gerade die aus der Warhammer-Ecke kommen, erstmal denken, boah, das ist ja viel zu simpel. Aber ich bin der festen Überzeugung jetzt auch nach diesem Turnier, dass der taktische Tiefgang, den dieses Spiel bietet, auf jeden Fall an Warhammer rankommt, aber auf eine anderen Art und Weise, nämlich nicht, dass du ganz, ganz viele verschiedene Regeln aus verschiedenen Büchern beherrschen musst, sondern dass es eher stärker in die Richtung, man kann es natürlich nicht vergleichen, aber es geht eher stärker in die Richtung Schach. Du hast halt ein festes simplifiziertes, sag ich jetzt mal, Regelsystem. Aber das zu meistern und wirklich richtig gut darin zu werden, ist halt noch mal ein ganz anderer Schnack. Hm. Finde ich spannend. Würdest du dich denn jetzt so als Turnierspieler bezeichnen? Oder sagst du dir lieber von wegen, das war meine Erfahrung, aber brauche ich nicht wieder? Also, wenn noch mal ein Turnier bei den Tabletop-Freibeutern stattfinden sollte, dann kann ich mir gut vorstellen, dahin zu gehen, weil das wirklich eine spaßige, tolle und auch für meine Verhältnisse bi- und brezelige Atmosphäre war. So, weil die Spieler, Mitspielenden auch alle super nett waren. Aber im Endeffekt war halt so ein ganzer Tag ähm, wirklich taktisch anspruchsvolle Spiele spielen mit, mit äh, verhältnismäßig wenig Pausen dazwischen. Deswegen habe ich mich auch kaum gemeldet, weil ich halt wirklich immer busy war die ganze Zeit, also auch gefordert war, ist das nicht ganz so meins. Also, was mir halt auch wirklich gefehlt hat, war so ein bisschen ähm, das erzählerische Spiel, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, das wäre halt, wer, das wird man natürlich bei äh, bei Turnieren eher weniger finden, aber das ist, glaube, ist glaube ich eher so das, worauf ich dann doch eher aus bin. Also weil ich habe versucht schon, das so ein bisschen mit reinzubringen, aber ich habe schon immer gemerkt, dass die Leute schon wirklich eher zum Spielen und Gewinnen da waren und nicht um irgendwie äh, eine witzige oder coole Story zu erzählen. Also wenn wir mal ein Turnier ausrichten sollten, ne, dann sollten wir vielleicht genau dieses Thema überdenken und vielleicht zu jeder Platte, die wir da haben, vielleicht eine kleine Geschichte dort irgendwie mit einbauen, so nach dem Motto. Einfach nur fürs Flair. Das ist ja im Prinzip mein... Mein Brain scheint, an dem ich schon die ganze Zeit arbeite und denke. Ne? Also ähm, man muss sich ja überlegen, das sind zwei verschiedene Herangehensweisen. Wenn du, wenn du ein erzählerisches Spiel spielst, eine Geschichte und so weiter und so fort, ist das eine Sache. Auf ein Turnier gehst du gar nicht mal, um unbedingt äh, toll abzuschneiden. Das machen natürlich auch einige Leute, die sagen, ich möchte das Turnier gewinnen. Aber es gibt auch viele Leute, die sagen, ich möchte einfach nur mal spielen. Und zwar völlig losgelöst und andere Leute kennenlernen. Und diesen Kennenlernen, diesen sozialen Gedanken mit dem erzählerischen Spiel würde ich gerne verbinden. Und zwar dann würde ich, nämlich, und das ist mein Vorschlag, dass wir kein Turnier veranstalten, sondern eine Kampagne, bei der alle Teilnehmer ihre Armeen sozusagen im Vorfeld bekannt geben können. Jeder, der, die meisten Leute haben ja nicht nur eine. Und dass man dann was Sinnvolles daraus macht, sodass die Leute mehrere Spiele spielen gegen verschiedene Personen, aber das Ganze eine große Geschichte ist. Ja, also ich finde das auch ganz hervorragend, diese diesen Einwurf von dir. Also das ist, das ist ja genau das, äh, worauf ich auch so ein bisschen abgezielt habe. Weil natürlich kannst du so ein Turnier nicht erzählerisch machen, aber so eine Kampagne, das wäre schon mega. Und vor allen Dingen äh, mit, mit den ganzen Hobbyveteranen, die wir hier so zusammentrommeln können, können wir da, glaube ich, was richtig Tolles auf die Beine stellen. Und ich glaube, da, da kriegt keiner einen Anfall, wenn er, wenn er kein, kein, keine freie, komplett freie Armeeauswahl hat, sondern dass nur einfach gesagt wird, in diesem Fall bitte die Inquisitoren zu Hause lassen, wenn du Tyrannen spielst. Das, das sieht ja auch jeder ein halt. Ich denke auch, wollte ich gerade sagen. Ja, sehr gut. Also habt ihr richtig Spaß gehabt und ihr habt richtig dann gesagt, so von wegen, das machen wir nochmal. Also ich fahre da auf jeden Fall wieder hin und dann spiele ich auch. Ja, super geil. Dann äh, gehe ich dort, glaube ich, mit konform. Äh, müsste ich mir nur noch überlegen, von wegen so welche Sci-Fi Geschichte ich mir dann dann zusammenstricke oder sowas. Aber das ist ein anderes Thema. Das können wir dann irgendwann mal beschnacken. Sehr gut. Auf jeden Fall. Jetzt gibt es aber noch eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich dazu gerne noch erwähnen wollen würde, wenn mir das gestattet ist. Auf jeden Fall. Das Event, auf dem wir waren, das hat ja theoretisch am Samstag schon angefangen. Und zwar haben die Tabletop-Freibeuter am Samstag bereits einen Tag der offenen Tür veranstaltet. Im Endeffekt war es dann so, dass dieses Turnier letztendlich ganz normal mit Startgebühr stattgefunden hat und da natürlich auch Preise ausgeschrieben waren für die Gewinnenden dieses Turniers. Nun ist es aber so gekommen, dass wir diese ähm, schreckliche Nachricht von Dennis bekommen haben und dann haben sich die Kollegen von den Tabletop-Freibeutern gedacht, da müssen wir was machen und haben dann im Endeffekt dieses komplette Event zu einem Charity-Event für Dennis umgewandelt. Und zwar war es dann so, dass am Samstag, am Tag der offenen Tür, äh, wo dann diverse Spiele angespielt werden konnten, unter anderem Freebooters Fate, äh, Kings of War konnte da gespielt werden, äh, Bushido und noch diverse andere, dass dort eine Tombola gestartet worden ist. Und zwar konnte man für zwei Euro ein Los kaufen und dann wurden verschiedenste Preise dort verlost. Und die Kollegen von den Tabletop-Freibeutern, insbesondere auch der Ben, haben halt ein paar äh, Shops und Hersteller angeschrieben, ob sie nicht Lust haben, das ganze Thema äh, zu unterstützen. Und da haben sich dann auch äh, wirklich diverse äh, Sponsoren zurückgemeldet und da, dafür äh, auch noch mal von uns, den Dysonauts, echt Dankeschön. Das ist eine super coole Aktion, sowohl Tabletop Freibeuter als auch die Sponsoren, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Mhm. Und das sind unter anderem Battlefield Berlin, Hobbyheld.de, McNerd Store, Kutami, Excellent Minis, Miniards, Feldherr, Mantic Games. PK-Pro, Freebooter-Miniatures, Taschengelddieb und der Miniature-Guru. Vielen lieben Dank, dass ihr euch da so tatkräftig äh, quasi äh, engagiert habt und die ganze Sache so toll unterstützt habt. Und ähm, ja, im Endeffekt habe ich zwar das Turnier äh, verloren, aber ich habe tolle neue Leute kennengelernt und am zweiten Tag noch den Hauptpreis der Tombola gewonnen. Von daher auch da von meiner Seite ja nochmal ein ganz großes Dankeschön, dass ihr da so geniale Preise äh, hingestellt habt und und Dankeschön an die Freibeuter, dass ihr so einen tollen Batzen Geld da zusammengesammelt habt und äh, wir vertrauen auf Dennis auf jeden Fall und Dankeschön. Phil, hast du denn auch schon die Gesamtsumme genannt? Ben hat uns das freigegeben, wir dürfen das hier erzählen. Er hat uns das freigegeben. Ich weiß nicht die genaue Gesamtsumme. Weißt du sie? Dann nenn du sie doch bitte mal. Ich meine zu erinnern, dass das über 1500 Euro waren. Und, äh, ja, heftig. Das ist echt eine Ansage. Das ist eine Ansage. Also für jemanden, so wie Dennis, der sonst seinen Lebensunterhalt quasi als selbstständiger, freischaffender Künstler, muss man ja ehrlicherweise sagen, Medien, irgendwas mit Medien macht quasi. Ähm, sind 1500 Euro finde ich schon echt, echt ein Knaller ne und ich glaube, jeden Euro kann Dennis auch dementsprechend gerade gebrauchen, weil wenn das einfach mal losgeht, so mit der mit der ganzen Therapie und was weiß ich nicht, was alles dann stehst du da und äh, dann ist vielleicht mal eben mal Ansage, ich muss mit dem Taxi irgendwo in die Klinik fahren oder sowas, ne und wenn er dann natürlich irgendwie gerade kein Taxischein bekommt oder so, dann ist das mal eben schnell mit 40, 50 Euro sind mal eben Taxigebühren weg, ne, so also es läppert sich irgendwann, ne na klar. Ja, das ist schon heftig, alles, was da so zusammenkommt. Umso mehr muss man einfach sagen, dass die Community hier wieder gezeigt hat, wie geil man eigentlich sinnvoll zusammenarbeitet. Und dass das Hobby nicht nur daraus besteht, dass Idioten auf dem Brückenkopf irgendwelche Scheiß in die Kommentare schreiben, sondern dass es auch hm. Leute gibt, die sinnvolle Sachen im echten Leben machen und viele Leute, die bei solchen sinnvollen Sachen dann auch mitziehen. Ne? Und ähm, das macht mir einfach nur glücklich. Da bin ich auch nur stolz drauf, dass ich dann zu so einer Community gehöre. Ja, und ich bin total stolz drauf, weil guckt mal über den Tellerrand der Dice hinaus, hinaus, ne? wie viele Leute, wie viele Clubs, wie viele Podcasts, wie viele Medienschaffende sich da draußen wirklich hingesetzt haben und haben angefangen, etwas für Dennis irgendwie zu machen, um dort irgendwie was zu generieren, damit es der Familie besser geht. Ne? Ich habe heute zum Beispiel noch ähm, jemanden gesehen, das müsst ihr jetzt noch mal raussuchen, ich verlinke euch das mal unten drunter, wenn ich es wiederfinde. die haben T-Shirts gemacht. Ne, so wo, und haben sie so gezeichnet, wie, wie, wie so ein Space Marine quasi gerade so eine, so eine Krebszelle absticht. Also ja. so. Ja, das ist auch der, das ist auch der beim Imperator-Podcast gewesen, tatsächlich, die diese T-Shirts in, in, in Auftrag gegeben haben. Das Design hat uh, The Iron Within gemacht. Das ist wirklich ein cooles Design und sieht, ich finde, es sieht so ja wirklich nach so einem Space Marine, der dann so eine Zelle da, so eine Krebszelle irgendwie mit so einem Speer uh, aufspießt, ja. Hauke, wolltest du irgendwie was uns erzählen, was es denn Neues bei dir seit der letzten Hobbyaufnahme gab? Ja, ich, ich habe ja total lange Weile und und äh, <lacht> de <Schnacker>. de <lacht> und deshalb gucke ich mir alles an und gucke das Internet leer. Ähm, nee, ernsthaft, ich bin vor einiger Zeit bei Discord, äh, Discourse Managers, also einen YouTube-Kanal, den ich wirklich geil finde, weil die Discourse halt diejenige, die den betreibt, wirklich ausgesprochen scharfsinnig ist und mit einem leicht akademischen Anspruch da herangeht, was ich sehr cool finde. Lange Rede, kurze Sinn. Sie hat eine Folge gemacht über OneDND. Und äh, diese Folge habe ich bei uns in der WhatsApp-Gruppe geteilt, woraufhin etwas geschah, was normalerweise dort nicht geschieht. Und zwar... <lacht> Also die Leute ist übertrieben. Einer, einer unserer unserer Mitstreiter drehte völlig frei und schimpfte los und pöbelte und äh, also jetzt nicht schlimm, ne? Der hat einfach die Fassung verloren. Das ist halt auch mal so. Und äh, da, da wurde ich dann wurde ich dann hellhörig, dass dass dass er da so durchdrehte. Und habe mich mal genauer mit dem Thema One DD &D auseinandergesetzt und äh, muss sagen, doch, da ist es echt was dran an, an dem Thema. Kurze Frage: Ist euch überhaupt Begriff überhaupt klar, wovon ich spreche? Also, mir ist das auf jeden Fall ein Begriff. Ich habe davon gehört, dass Wizards of the Coast irgendwie so eine neue Plattform starten will. Ist das das? Ja, genau. Nicht nur eine neue Plattform, sondern im Grunde genommen das Spiel vom Tisch verlagern quasi ins Internet, was sie ja vorher auch schon gemacht haben. Also du konntest ja deine Charakterbögen und Charaktere konntest du dir ja erstellen und das quasi dann bei D&D Beyond, Ne, die haben das ja aufgekauft. Und das verschmelzen die jetzt gerade so zu einem Kongl Konglomerat an ähm, Virtual Tabletop mit gleichzeitigen Online-Regeln und du kannst online zocken mit deinen Leuten und... Äh, also eigentlich eine ziemlich coole Geschichte, wenn ich mir das so vorstelle. Ja, ob das, ob das so cool ist, müssen wir mal gucken. Wir müssen auch mal kurz drei Schritte zurückgehen. Und zwar, ich fange mal kurz an. Und zwar zurzeit ist es ja so, dass ja Dungeons and Dragons Fünfte Edition läuft halt, ne? Läuft gut. Und äh, ja. Genau. Und die gibt es seit ungefähr zehn Jahren. Und äh, im Großen und Ganzen sind alle glücklich damit. Es gibt außer der Community ein, zwei Rufe, eine oder die andere Regel zu ändern. Und da ist wohl auch ziemlich klar, welche Regeln gemeint sind. Aber das ist, glaube ich, eine normale Erscheinung. Und im Großen und Ganzen, glaube ich, ist das tragend für alle halt, ne? Mhm. Und... Wizards of the Coast, die ja wiederum zu Hasbro gehören, ähm, scheinen jetzt zu sagen, okay, wir müssen das ändern. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum müssen wir das jetzt ändern, wenn das die letzten zehn Jahre nicht geändert wurde. Und wenn man sich den Begriff anguckt, One D&D, ist der Kerngedanke wie folgt der, der anstehenden Änderung. Dass man sagt halt, ähm, ab sofort gibt es keine Edition mehr, Ganz im Gegenteil, im Jahre 2024 gibt es nicht dann die sechste Edition, sondern es gibt nur noch ein D&D, One D&D und ähm, mit dem Argument, die Regelverbesserungen haben sich bisher so weit getragen, dass man jetzt eigentlich den Endpunkt erreicht hat, dass man sagt, okay, wir geben dem Ganzen jetzt den letzten Schliff und dann ist gut dann steht das System. Ähm, dann ist es One D&D &D und dann Piwis Gedanke halt, alle anderen Möglichkeiten, an Ergänzung und so weiter werden darauf integriert. Es wird ein großes Ganzes gemacht. Ne? Mhm. Aber aus meiner Sicht gibt es da mehrere Pferdefüße und Haken bei. Denn ähm, ich möchte das Ganze mal ein bisschen, ein bisschen globaler aufziehen. Ähm, nur sagen wir ja stumpf, das ist die fünfte Edition, in der Dungeons and Dragons gerade zurzeit läuft. Ne? Wo, woran machen wir denn eigentlich eine Edition fest? PV? nehmen wir mal zum Beispiel Warhammer Fantasy Battle oder Warhammer 40.000. Wann ist denn etwas eine Edition und wann wird es zur neuen Edition? Was muss denn da geschehen? Ähm, du, da haben wir Spieler und Spielerinnen überhaupt gar keinen Einfluss drauf. Du kriegst einfach ein Buch vorgesetzt und dann ist es quasi das erste Buch mit den Regeln, so nach dem Motto. Und dann spielst du damit. So, und irgendwann kommt der Hersteller um Ecke und gibt dir das zweite Buch in die Hand und sagt von wegen, du, die alten Regeln, die du da vorher drin hattest oder sowas, die haben wir jetzt verschlimmbessert oder verbessert oder komplett abgeändert oder irgendwie sowas. Also sind wir ja nicht die Spielerschaft diejenigen, die quasi sagen, das ist eine neue Edition, sondern wir kriegen es ja vorgesetzt, wir kriegen es ja vorgekaut. Aber im ja. Endeffekt müssen sich ja quasi... Äh, Regeln, die entscheidend für das Spiel sind, in, in einer gewissen äh, Intensität ändern, dass, es das, dass das eine neue Version rechtfertigt. Und äh, für mich macht dieses One D&D, gerade wenn ich berücksichtige, was Hauke gerade erzählt hat, so ein bisschen den Eindruck, dass sie quasi versuchen, das, was sie jetzt schon haben, einfach nochmal neu zu monetarisieren auf einer digitalen Plattform. So wird es auch laufen. Also das ist ja auch das, warum die auch gar keinen irgendwie hinterm, hinterm Baum vorhalten wollen. Also die wollen ja wirklich genau das äh, machen. Also die wollen die Kuh jetzt noch mal so richtig melken, weil die gesehen haben äh, in puncto ähm, Computerspiele und so weiter, wie man eigentlich noch Geld zusätzlich zum Verkauf des jeweiligen Computerspiels noch mal zusätzlich aus den Spielern rauspressen kann. Und das versuchen sie jetzt im Prinzip ja auch hier. Ne? Also äh, ja, es gab nur ein Video von One DD. Ähm, die Entwicklung dahin, was es Möglichkeiten gibt, um mit Leuten wie zum Beispiel, was ich einer sitzt in Bayern, der andere sitzt in Hamburg, der andere sitzt in, in Sachsen-Anhalt und die können zusammen D&D spielen, ohne sich physisch am Tisch zu treffen. Das ist ja eigentlich eine ziemlich geile Geschichte. Aber ich habe so ein bisschen Sorgen. Deswegen ja. ich bin ich gespannt, Hauke, was du, was du uns da noch präsentierst. Vielleicht schlagen wir dann eine Kerbe. Ich, ich komme noch mal zurück darauf. Was ist, was ist denn eigentlich eine neue Edition? Und zwar, ihr sagtet halt gerade eben, also Pivi, du sagtest jetzt mal so relativ verkürzt, wenn ich ein neues Regel Regelbuch bekomme. Bestes ne? mhm. ähm, Beispiel, was wirklich eine neue Edition war, nehmen wir mal Warhammer 40.000 First Edition Rogue Trader und dann Warhammer 40.000 Second Edition oder Warhammer 40.000 Third Edition. Oh ja. Da war auch nichts mit rückwärtskompatibel oder so. Das waren komplett andere Regelsysteme. Da blieb kein Stein auf dem anderen. Du konntest mit allem, was du vorher hattest, konntest du aktiv das Spiel nicht mehr betreiben. Book of the Astronomicon, Warhammer 40.000, Rogue Trader Compilation, alles tolle Bücher, konntest du nicht mehr gebrauchen. Weil sich alleine schon die Profilwerte geändert haben, die Waffenwerte wie der Safe funktionierte, die Ausrüstung, wie auf Fahrzeuge geschossen wurde. Es hat sich einfach alles geändert. Mhm. Da blieb kein Stein auf dem anderen. Okay. Nur überlegt man mal halt, stellen wir uns mal vor, Games Workshop sagt halt, hier, pass mal auf, wir bringen die zweite Edition, ne, die komplett neue, komplett neu und überarbeitet, bringen wir im nächsten Jahr heraus. Dann ist doch eigentlich klar, dass jeder, jeder, darauf warten wird und keiner jetzt anfängt wie ein Irrer noch die Bücher mit einer Halbwertszeit von einigen Monaten zu kaufen, sagen wir doch, nee, lass mal gut sein, dann kaufe ich lieber das neue Zeug, ne? So. Wie ist es dann später gelaufen? Um nochmal bei Beispiel ähm, Games Workshop zu bleiben. Wenn wir zum Beispiel von der sechsten auf die siebte Edition bei Warhammer 40.000 spielen, ne? Da, da hat sich oder denke ich, die fünfte die vierte auf die fünfte oder die fünfte auf die sechste da hat sich praktisch überhaupt nichts geändert also wirklich gar nichts genau der Name ja. hat sich geändert ne so das war's der da, da marginale kleine Regeländerung. ansonsten konntest du deinen Kodexbüchern im Prinzip weiterspielen und äh, der ganze Kram kam, kam, kam, kam neu raus jetzt haben wir D&D. im Prinzip die, die Community hat alles was sie braucht sie hat die ganzen Bücher gekauft und jetzt wird gesagt, in 2024 kommt ein neues Spielsystem raus. Sie, sie, die sprechen ja nicht von der Edition, sondern von der nächsten Evolution. Mhm. Was auch ganz geil ist, die nächste Evolution. Ich meine, es gibt ja nur eine Evolution, ne? aber das ist der nächste Evolutionsschritt, gut. Aber das sind jetzt das Spitzfindigkeiten auch. <lacht> ganz genau. Okay, also dann sagen die halt 2024, geht das los. Und äh, dann sei das rückwärtskompatibel. Phil, ich frage mal ganz blöde. Kannst du mit dem Begriff was anfangen, das ist rückwärtskompatibel? Das bedeutet für mich, dass ich alle alten Bücher und Regeln weiterhin benutzen kann oder wenigstens die Abenteuer aus der fünften Edition? genauso genauso verstehen die das ne sie sagen halt dass die drei hauptregelwerke das hauptregel also das das grundregelwerk ich glaube es ist glaube ich das das player oder das spielermanual das monster manual das spielerhandbuch ne hm. Pibi, du bist bei D&D der experte das sind doch die drei hauptbücher oder die drei Bücher brauchst du mehr brauchst du eigentlich nicht also genau die sagen halt diese spiel diese diese bücher werden überholt durch die durch D&D, aber alles andere, was es gibt, wie Abenteuer und so weiter und so fort, kann man weiterhin benutzen. Das ist eigentlich ganz cool. Ne? Auf der anderen Seite müsste man doch sagen, dass Rückwärtskompatibilität eigentlich doch genau andersrum wäre. Nämlich, dass ich die Regelbücher weiter benutzen kann, in Klammern damit auch die bisherigen, die, die bisherigen Adventure-Bücher, aber auch alle zukünftigen Adventure. Das wäre mhm. doch eigentlich rückwärts kompatibel. So ist es aber nicht. Und da denke ich, dass hier der, der, der, Sache schon mal einmal ein falscher Name gegeben wird. Dann geht es darum, dass halt die Spieler jetzt einen Spieltest machen können, den ich überhaupt gar nicht als Spieltest oder als, als, als Spieltestigen oder als Beta-Test betrachten kann, weil nämlich die, die Antworten, die man darauf geben kann, ähm, nahezu sinnentleert sind, weil sie nämlich nur einzelne Aspekte des Spiels, aber nicht die Spielmechanik als solche betreffen. So und ist im Übrigen, was sollst du denn für ein Feedback geben, wenn es keine großartigen Änderungen gibt, in Klammern, damit es rückwärtskompatibel bleibt? Es ergibt ja auch nicht wirklich Sinn. Kann ich dir sagen, kann ich kurz einhaken. Es gab dann ja ein, eine Umfrage, die man dann an der man dann teilnehmen konnte, wenn man sich dann quasi dieses PDF dann runtergeladen hat, ne, mit den neuen Beta-Regeln und so weiter und so fort. Ähm, allein diese Umfrage fand ich dann schon irgendwann sowas von abtöten und nervend, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich mache nicht mehr weiter, weil die wollten dann zum Beispiel von mir immer wissen, ähm, wie fandest du denn den, den Hintergrund von einem Menschen, den du da gespielt hast, wie fandest du den Hintergrund von einem Zwerg, ähm, wie war die Talentverteilung des Zwerges und wie von Elfen und was weiß ich nicht was, ähm, ja Leute, äh, nee, darum geht es mir irgendwie auch gar nicht, das war, das, das, das, das war bla, war das. Also war irgendwie so, hatte auf mich die so den Geschmack, so diese, diese, diese Beta-Regeln, ähm, ich habe sie mir so angeguckt, verinnerlicht habe ich sie nicht, muss ich dazu sagen. Aber ich fand dann so dieses ganze Gehabe, auch danach mit dieser, mit dieser Umfrage, fand ich eigentlich nur so pseudomäßig die Community quasi mit in, in einen Entscheidungsprozess mit überführen. Ja. Also, das ist, das ist auch letztendlich genau mein Kritikpunkt, den ich in der ganzen Sache habe. Ne? Ich finde, dass hier nicht mit offenen Karten gespielt wird. Das, worum es geht eigentlich, ist dass, äh, doch, dass Spieler jetzt schon sich bei D&D Beyond anmelden und sozusagen auf die, auf die, auf die digitale Plattform gezogen werden, damit sie 2024 als Kunden für D&D, äh, für One D&D bereitstehen. Denn du kannst hier ja nur über D&D Beyond den, den, den Test machen, oder? Also mit mir war es nicht möglich, den an dem Test teilzunehmen oder die Regeln außerhalb von D&D &D Beyond zu bekommen. Hast du das geschafft, Pivi? Nein, du musst dich wirklich mit dem D&D Beyond Account musst du dich anmelden und musst dann quasi, kannst du dich dann für diesen Beta-Test anmelden oder sobald du deine E-Mail-Adresse mit eingegeben hast oder sowas, konntest du dich dann, glaube ich, mit dem PDF dann auseinandersetzen. Kurze Zwischenfrage, wie ist denn dieser Beta-Test genau abgelaufen? Weil im Endeffekt besteht doch die die pen and paper dungeons and dragons erfahrung daraus, äh, dass man gemeinsam eine Geschichte erlebt mit einem Spielleiter und Spielern. So. Das ist das ist ja genau der Gag. Die, die, die schreiben in dem PDF, so als Beispiel, ne? steht da drin, dass ab sofort es nicht mehr möglich ist, dass Monster Spieler mit einem Critical Hit töten. Ob man das gut findet oder nicht, ist eine Sache. Aber der, der, für diese Regeländerung, wird dann quasi der Beta-Test-Fragebogen. Hat mit dieser Regeländerung zum Beispiel überhaupt nichts zu tun. Da stehen Nonsensfragen drin, wie halt, findest du den Hintergrund von Menschen gut? Ja, was ist denn das für eine Frage? <lacht> Verstehst du für, worum es geht? Es ist ein sinnlos Frage. Ja, klar. Ja, no? klar. Also die wollen damit ja nur ausloten, ob die, ob den Story-Content, den sie da anbieten, ob der ansprechend ist zum Kauf im Endeffekt. So hört sich diese Frage für mich eher an, als wirklich zu hinterfragen, ob die neuen Regeln gut funktionieren. Also das, das weder das eine noch das andere, also die neuen Regeln werden da nicht wirklich abgefragt. Und äh, das, das Ganze ist ja so generell gehalten, dass du hier überhaupt gar keine Ergebnisse rausziehen kannst. Also du kannst ja noch nicht mal draus ziehen, ob, ob der Content gut ist. Und aus meiner Sicht wird, wird hier lediglich äh, werden die Leute langsam aber sicher für die digitale one DND plattform halt sozusagen geködert, rangezogen. Ähm, ich halte das Ganze, es, es wird suggeriert, dass man mitbestimmt, in Klammern, wobei denn, wenn es nichts zu verändern gibt eigentlich. Ähm, ich halte das für, für Segeln unter falscher Flagge. Ich würde es gut finden, wenn die sagen, halt, pass mal auf, ähm, wir machen eine neue Iteration, Evolution, was auch immer, Auflage der Regeln. Das geht 2024 los. Das wird wahrscheinlich dann alles nur noch hier über über eine digitale Plattform richtig sinnvoll laufen. Und die und die Regelwerke kannst du später nicht mehr gebrauchen. Äh, und das andere im Prinzip auch nicht. Aber bis dahin verkaufen wir die zum halben Preis. Das würde ich cool finden. Das wäre mal eine Ansage. Ne? Aber das, was sie hier machen, finde ich halt äh, undurchsichtig. Im besten Fall. Täuschung im Schlimmsten. Ja, ich sag mal, die Geschichte geht ja noch weiter. Wenn ich mir jetzt überlege, ne ich habe jetzt gerade das PDF nebenher offen hier. Ähm, wenn ich mir das Ganze vorstelle, das ist ja okay, was ich vorhin schon mal sagte. Ne? Man spielt zusammen auch mit Leuten, die man vielleicht nicht oft sieht zum Beispiel oder irgendwie sowas. Ne? so Wenn ich daran denke, dass ich mit Freunden, die zum Beispiel wegziehen, irgendwann mal sagen kann, hey komm, wir spielen eine Runde Rollenspiel ne? und ich habe so eine Anlaufstation, wo ich jemanden habe, der braucht nicht mehr irgendwie welche Programme installieren. Sämtliche Regeln findet er auf der Plattform. Er findet seinen Charakter dort. Wir finden einen virtuellen Spieltisch, wo ich Figuren hin und her schieben kann. Das finde ich ja ziemlich geil, muss ich euch ganz ehrlich sagen, weil ich sag mal, Rollenspielen gibt es in vielen verschiedenen Formen und es findet in vielen verschiedenen Formen statt und das ist ja auch vollkommen, vollkommen legitim. Keiner sagt ja von der Rollenspielpolizei, ihr müsst euch zu fünf am Tisch treffen und der Spielleiter muss einen Sichtschirm aufbauen, so nach dem Motto das sagt ja keiner, was ich jetzt auch wiederum ankreide, ist bei dieser ganzen Online-Geschichte von wegen so, ah Hauke, was du vorhin gesagt hast, ne, ich ziehe mir die Leute direkt schon mal so rein, ne, bote damit die anderen Anbieter aus, wie zum Beispiel Foundry, VTT, Roll20, was weiß ich nicht was in dieser, in dieser Geschichte, wer weiß, ob diese Plattform irgendwann vielleicht noch mal Unterstützung bekommen, in Form von offiziellen D&D-Geschichten, man weiß es nicht, ne, auf der anderen Seite finde ich, hat das, und das hat mir so ein bisschen Bauchschmerzen gemacht, innerhalb dieses Videos, als sie dieses Virtual Tabletop gezeigt haben, da liefen ja überall Charaktere rum und die haben es ja gelobt und gesagt von wegen so, ja, wir wollten ja hier nicht unbedingt, dass es das aussieht wie ein Computerspiel, sondern wir arbeiten mit Tilt-Shift-Aufnahmen und so solchen Geschichten, dass es das aussieht wie so ein Tabletop und so, finde ich auch alles schicky. Aber dann ging das los, dass sie so durchblicken lassen haben, ja, also wenn du für äh, den Mantel da hast und so, dann zahl doch 20 Euro. Dann kriegst du den Mantel, dann hast du deine Figur mit diesem Mantel ausgestattet. Ob dieses Ding irgendwas im Spiel kann oder nicht, soll er erstmal völlig dahingestellt. Zweiter Punkt, den ich dabei immer so ein bisschen, bisschen schade finde, ist, äh, es geht so ein bisschen die Immersion verloren. Wenn, wenn du zum Beispiel oder ihr beide stellt mir einen Charakter dahin äh, und sagt, äh, Hauke, du spielst einen Zwerg und Phil spielt einen Elf, dann habe ich, wenn du mir beschreibst, wie er aussieht und hat die und die Klamotten, dann stelle ich mir das so vor. Und plötzlich stellst du mir da einen, einen Charakter hin, digital, wo ich einfach sage, von wegen so, okay, alles klar, ja, nee, so habe ich mir den gar nicht vorgestellt. Ja gut, das, das, kann, ich, das kann ich durchaus verstehen. Aber da muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen berücksichtigen, wie ähm, gerade dieses Dungeons Dragons-Thema ähm, international auch viel gespielt wird. Weil ich glaube, dass es äh, so ein bisschen auch DSA geschuldet, dass in Deutschland, so zumindest mein Eindruck, Pen and Paper bedeutet Theater of the Mind und fertig. So, das ist Pen and Paper in Deutschland. Und mhm. mein Eindruck zumindest ist, dass zum Beispiel jetzt in den USA ähm, Pen and Paper auch viel mehr ähm, in Richtung Tabletop sag ich mal, geht. Geht es auch. Äh, und zwar, dass die Leute viel stärker darauf setzen, eine ganze äh, Armada von Miniaturen und Gelände und was nicht alles in ihrem Keller zu haben, was sie dann ihren Spielern vorsetzen können. Und da äh, für diese Zielgruppe, sage ich mal, ist natürlich das Ganze digital zu haben, auf einer günstigeren Art und Weise dann letztendlich als das, ne, allein schon was den Time, also was die was die Zeit, die sie investieren müssen, um das ganze Gelände zu bauen und die Figuren zu bemalen angeht, vielleicht, dass das wirklich eher, dass das die eigentliche Zielgruppe dann halt auch von One D&D sein soll. Und gar nicht unbedingt die klassischen Pen-and-Paper-Spieler, die wirklich alles in ihrem Kopf stattfinden lassen. Das finde ich, das finde ich ja auch völlig legitim. Man muss sich halt Klar machen, wir sprechen hier über Äpfel und Birnen oder Fußball und Tennis. Wenn jemand quasi das digital unterstützt spielen möchte, wenn jemand das auch, wenn die alle im Wohnzimmer sitzen wollen, auf Computerbildschirme gucken wollen oder räumlich getrennt sind und im Prinzip nur über Computer spielen können, dann sollen die das machen. Da habe ich überhaupt nichts gegen einzuwenden. Also jeder soll das machen, worauf er, worauf er Bock hat und was ihn glücklich macht. Und wenn die Leute dann anstelle eines Regelwerkes, das sie einmal kaufen, ein monatliches Abo bezahlen wollen für die Plattform, auf der sie dann unterwegs sind, ist das auch in Ordnung. Wir sind alle mündige Bürger und die Leute müssen dann da durch und das eben ent entsprechend bezahlen. Da habe ich überhaupt nichts gegen einzuwenden. Was mich komplett ärgert und was mich stört, ist dieser blödsinnige Marketing-Scheiß, im Sinne von One D&D, wir machen keine neue Edition und ihr könnt an der Spielersache mitmachen, bla bla bla. Das ist alles Nonsens. Man versucht insgesamt die Spielerschaft vom Erwerb, vom einmaligen Erwerb von Produkten auf Abonnement umzustellen. Hm. Das ist auch legitim. Aber dann soll man das auch bitte offen so sagen. Und uns nicht so ein Blödsinn erzählen hier und mich dazu verleiten wollen, dass ich irgendwie anderthalb Stunden an so, einer, an so einem Fragebogen sitze, der im Prinzip überhaupt nicht ausgewertet wird. Das, das, das, das, das, das ist einfach, das ist unseriös. Und es scheint alles darauf hinzudeuten, dass es genau so ist. Genau das ist es, weil ihr müsst euch mal überlegen, ne, wenn Hasbro zum Beispiel an euch jetzt oder äh, wizards sich dann drei Bücher an euch verkauft hat, ähm, so, dann habt ihr 150 Euro auf den Tisch gelegt und habt im Prinzip alles an der Hand, um Geschichten zu erzählen noch und nöcher und braucht vielleicht kein weiteres Buch und ihr in drei Jahren kauft ihr vielleicht nochmal irgendwie ein Abenteuerbuch, so nach dem Motto, weil ihr sagt von wegen, ah, die Geschichte ist cool, die nehme ich mal mit, so nach dem Motto. Naja, und hier ist es dann halt so, ja, ich muss es wahrscheinlich, so wie es ja klingt, wie du sagtest, Hauke, monatlich irgendwo Geld abdrücken, so nach dem, nach dem Ding, ob ich spiele oder nicht. Oder, ähm, ja, und ich muss auf der Plattform mir selber auch nochmal die Klamotten kaufen. Ist ja nicht so, dass es dann quasi all-inclusive ist, ne? Also, ich gehe davon aus, du zahlst im Monat eine gewisse Gebühr, du hast gewisse Dinge frei, wie zum Beispiel deine Character Sheets, du kannst dir gewisse Charaktere bauen, die vielleicht irgendwie von den sagen wir mal, Grundwerten her irgendwie so passen, so nach dem Motto. Möchtest du aber bestimmte Charaktere spielen, musst du dir wieder was digital als Buch quasi kaufen. Ähm, möchtest du eine eine besondere Kampagne spielen, musst du dir das Buch digital kaufen. Und dann ist die Frage, kriegst du dann auch für dieses Virtual Tabletop die Minis gleich mitgeliefert? Kannst du die nutzen? Oder ist es auch wieder dann so ein, so ein Cash-Grab, wo ich dann sage, okay, ich habe mir jetzt das Buch gekauft, ähm, was ich, Waterdeep, dieses Drachenraub-Abenteuer zum Beispiel, muss ich jetzt für da jetzt auch dann hingehen und dann die ganzen Token und Marker und äh, Pläne kaufen und was weiß ich nicht was. Also man kann es ja aufblähen im Prinzip. Wir, wir können ja nur hoffen, dass sie sich da jetzt nicht allzu viel vom Videospielmarkt abschauen, was das Thema angeht, weil da sind ja jetzt einige Entwicklungen, siehe Diablo Immortal, was die Mikrotransaktionen, ich nenne, nenne quasi das das Übel mal beim Namen, angeht, die, die wirklich teilweise das Ganze ad absurdum treiben, dass da teilweise Menschen, damit sie das Spiel zu Ende spielen können oder auf das, auf das Maximum rausholen können, da teilweise äh, bis zu 100.000 Dollar investieren müssen, um alles rauszuholen. Und so ein, äh, so ein virtuelles, äh, so ein virtuelles D&D, das ist natürlich unendlich bis zur Unendlichkeit, äh, sage ich mal, zu melken, weil wenn es wirklich damit anfängt irgendwann, wenn du den und den tollen Mantel hast, dann bezahl mal hier einen Euro und dann Euro, dann kann das ja sogar bis bis zu Ausmaßen gehen, dass du wirklich sagst, okay, du hast fünf Charakterslots und wenn du einen sechsten Charakter erstellen willst, musst du noch mal einen Zehner drauflegen. Das sind ja wirklich Sachen, die da möglich sind. Äh, ja, das kann einem eigentlich nur Angst machen. Und, und genau das ist. Und wenn mich die Vergangenheit eine Sache gelehrt hat, ne? ein Unternehmen, das äh, offensichtlich darauf ausgelegt ist, wirtschaftlichen Erfolg zu haben, Will so weit gehen, sogar deine Lieblingswelt zu zerstören, um mehr Geld zu verdienen. den bist du als Spieler völlig scheißegal. Die interessieren sich überhaupt nicht für dich. Zumindest die Manager-Kriege nicht. Und ich bin mir sicher, dass der Name OneDND, das hat ja schon so etwas von OneWeb, ne? OneWorld. So so, das hat sich doch irgendein IT-Typ ausgedacht und nicht... Äh, irgendein marketing und nicht irgendeiner, der von Fantasy-Rollenspiel-Ahnung hat. Also, das ist doch, ich hätte doch niemals One D&D gesagt. Ich hätte ich gesagt, D&D Universe oder irg irgendwie sowas halten, ne? aber doch nicht One D&D. Das hört sich an nach einem Internet-Provider, echt. Also, <lacht> <lacht> oder D&D Multiverse. Genau, man muss, man muss davon ausgehen, dass deine deine Horrorvorstellung, die du da gerade geschildert hast, dass das exakt die Zielrichtung ist. Ich mein, Ob man da mitmacht, ist ja eine andere Frage, Genau. Aber das, ist das, das scheint Ding. es zu sein. Das ist das Ding. Ne? Also ich könnte ja auch einfach sagen von wegen so, wisst ihr was Leute, das ist zwar alles ganz nice, äh, ich habe meine Bücher hier, ich habe meine Abenteuer hier und wenn ich die ganzen Abenteuer alle gespielt habe, dann... Gucke ich auf dem Gebrauchtwarenmarkt nochmal irgendwo, ob ich vielleicht nochmal die in die 3.5-Bücher irgendwo finde mit Abenteuern und verwurste die irgendwie von der Geschichte her oder ich streng einfach mein Köpfchen mal ein bisschen an und baue einfach selber was. Ne? Ich habe letztens einen gesehen, ich glaube, ein, äh, ein Amerikaner war das, die spielen seit 40, 45, 50 Jahren, spielen die dieselbe äh, Kampagne fortlaufend. <lacht> Das ist der absolute Wahnsinn. Geil. Dafür, da, dafür brauche ich kein one OneD&D. Der, der hat alles gebaut. Das, das ist der absolute Wahnsinn. Der hat so viel, so viel das ist Zeug im Keller, äh, womit die da stehen. Und die treffen sich jede Woche oder alle 14 Tage treffen die sich in seinem, in seinem Kellerchen da unten. Und der, die, die gehen voll ab. Und keiner außer ihm darf seine Miniaturen anfassen. Ja, das ist, äh, das ist übrigens richtig. Ich poste mal das Video unten drunter. Äh, longest D&D... Adventure oder irgendwie sowas heißt es, glaube ich. Cool. Äh, der, hat, der hat noch zu Zeiten angefangen, das zu spielen, als man in, als es in den USA noch so ein bisschen das Thema war, dass äh, das ja äh, Dungeons and Dragons Teufelswerk ist und mhm. so. <lacht> so ist es. Also das darf man nicht vergessen, ne? Also, und ähm, ja, Hauke, wie du vorhin sagtest, ne? Also, das ist eine völlig andere Zielgruppe, ne? Die da drüben, die machen das wirklich mit äh, äh, Minis und ich sag mal, sieht man ja auch bei Critical Role wenn die da was haben, ne? Da sind so wunderschön gestaltete Spieltische und dann kommt äh, Matt Mercer um die Ecke und stellt dann plötzlich den Drachen da mitten irgendwo in die Mine rein und die ganzen anderen Leute stehen da drumherum und so, ne? Und wir arbeiten so gefühlt mehr hier so im europäischen Raum so mit ähm, mit Karten vielleicht, ne? Wo man dann vielleicht mal irgendwie einzeichnet, wo ist man denn gerade so nach dem Motto oder man ähm, legt ein Token. Wo vielleicht ein, ein Bild drauf ist von demjenigen, den man da gerade spielt, den legt man dahin und dann hat man auf der gegenüberliegenden Seite den Goblin liegen. Also, ist ein bisschen, ist ein bisschen unterschiedlich. Ich finde, beides Beides hat seine absolute Berechtigung. Ich, ich, ich liebe es, mit meiner Gruppe in einem Raum zu sitzen. Alle fließen sich aufs Sofa und äh, man schnackt und hat einen Papierbogen in der Hand und äh, alles ist cool. Das macht Laune. Genauso viel Spaß hat es aber auch gemacht, hier übers Internet verbunden, mit vier Leuten quer in der Republik Rangers of Shadow Deep zu spielen. Mit mit als Unterstützung. Das war auch super. Das ist halt was anderes, aber es muss nicht... Also es ist anders, nicht besser oder schlechter, sondern einfach anders. Und dagegen ist überhaupt nichts aus auszusetzen. Das Problem ist halt nur, wenn es anders ist, soll man es auch anders nennen und keinen Scheiß erzählen. halt, Insbesondere, wenn man daran Geld verdient. Ja, aber das ist ja genau diese Marketingmasche heutzutage. Ne? Erstmal irgendwie was Blumig ja. versprechen, ne? Und ich muss es nochmal wiederholen: wir beziehen uns nur auf diese Geschichten, die wir im Video gesehen haben. Also wir wissen ja noch gar nicht, was da jetzt genau kommt. ne? Wir werden uns mit Sicherheit nochmal drüber unterhalten, wenn One D &D da ist. Also ich werde das auf jeden Fall testen, weil es interessiert mich einfach von wegen so, was sie daraus gemacht haben und wie es dann nachher abläuft und so. Ne? Ähm, zweite Sache ist äh, Übersetzung. Solange das Kram nicht übersetzt ist, werden die von mir auch keine Kohle kriegen. Weil das ist, das ist für mich dann in dem Moment, wenn ich da Geld für bezahle, dann möchte ich ganz gerne auch eine Lokalisierung haben. Aber das ist ein anderes Thema bei DD bei &D Beyond. Das äh, muss man einfach dazu sagen. Ne? Ich bin sehr, sehr gespannt und ich habe trotzdem die Befürchtung, dass genau sowas laufen wird mit äh, Phil, wie du es vorhin gesagt hast, Mikrotransaktion, dass ich einfach hingehen kann und mir für läppische 4,99 Dollar einen 10er-Pack-Token kaufen kann, wo irgendwelche Goblins und Orks draufstehen, die ich dann auf dem, auf dem Spielfeld verteilen kann. Ja, das, das Problem an der Übersetzung, und das schätze ich mal, wird auch bei D&D Beyond so ein bisschen das Thema gewesen sein, wenn man dieses Thema Lokalisierung nicht von Anfang an in den Entwicklungsprozess einer Software mit einbezieht, dann ist es irgendwann zu spät. Das ist zum Beispiel jetzt auch bei dem Listenbilder von One-Page-Rules das Problem, dass die Entwickler, ne, das hat ja auch der ähm, in der Folge, über, als ich über One-Page-Rules gesprochen habt, das war doch mit ähm, Michael Mingos. Mike Myers, Mi Michael Mike Mingers, Myers. genau. Mike Myers. Okay, das gibt auf jeden Fall auch nochmal ein Bild für Mike Myers. Sehr gut. Mike Myers, das ist sehr schön. Ich wollte gerade sagen, Friedhof. Mike Myers for Ulysses, exklusiv. <lacht> Mike Myers vor Ulysses. Michael Pingers, genau. Ja. Das, Michael, das, wenn du es hören halt solltest, nicht. ich entschuldige mich für Phil. Ja, ähm, aber... <lacht> Ich hab's nicht so mit Namen. Das ist saugeil. Vielleicht, also, wenn, wenn ich jetzt Fabi vom Tablepod wäre, würde ich jetzt mich an meinen Rechner setzen und würde jetzt sowas irgendwie äh, illustrieren. Über <lacht> <mal> Photoshop anschmeißt. <lacht> ja, ich bin nicht so gut im Photoshop. Das ist das, das, ist das Riesenproblem. Also Fabi kann das, kann das besser. Das ist ein Foto von der Homepage zu einer Eishockeymaske. Echt hey, gut ist. <lacht> <lacht> Fabi, Fabi, wenn du das hörst, bitte tu es. Bitte tu es. <lacht> oh Gott. Ja, sehr geil. Okay, wollen wir einen Haken dran machen an diese Mikrotransaktionsnummer oder hast du dann einen, einen ja, ja. Hauke? Nee, ich behalte das auch im Adlerauge und werde das <lacht> weiter mir angucken und äh, bin da gespannt. Aber das war's, glaube ich, für heute. Genug aufgeregt. Ja, sehr gut. Pass auf, dann machen wir, doch einen, machen wir doch einen kleinen Downer, hätte ich jetzt fast gesagt, damit wir alle hier ein bisschen runterkommen. Unser Hashtag rnf22 läuft ja noch jetzt ähm, einige Wochen weiter und, ey Leute, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe meine Armee fertig. So, jetzt kommt ihr. Ich habe voll das Grinsen in der Fresse, muss ich euch ganz ehrlich sagen. <lacht> Slow Clap, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja. Ich habe ja irgendwann Nein. hier gestanden und habe mal ja meinen Drucker angeschmissen und habe ja dann die, die Gruftkönige, äh, aka Camry, aka uh, Undead Skelette Walking in the Sand irgendwie gemacht hier. Keine Ahnung, wie die Mokels hier heißen. Und dann hatten wir ja letztens mal drüber gesprochen, von wegen so, ja, wie, wie viele Punkte hast du denn eigentlich, Pifi? Und ich habe ja in der letzten RNF-Folge gesagt, also ganz großspurig 1.000, 1.500, 1.800, alles kein Thema, ne? Naja, ja, ich habe es mal nachgerechnet mit den alten Warhammer-Regeln aus der sechsten äh, Edition, Hauke. Ich kam, glaube ich, irgendwie auf 1.300 oder irgendwie sowas. Naja, nichtsdestotrotz, Piwi ist dann nochmal hingelaufen und hat sich dann nochmal so ein paar Sachen ausgedruckt. Und jetzt bin ich ohne magische Gegenstände und ohne Zauber, bin ich jetzt bei 1800 irgendwas Punkte. Ich habe mir nochmal eben sechs Ushabti gedruckt und nochmal eben zwei Zauber und Zauberinnen, wovon eine dann quasi meine Hohepriesterin des Todes wird. Und äh, ich habe so Bock, die Würfel gegen euch zu werfen. Ehrlich. Das ist absoluter Wahnsinn, total geil. Wie viele, wie viele einfache Skelette hast du gemalt? Äh, du meinst mit Bogenschützen und den äh, normalen Fußsoldaten quasi, genau äh, 10, 20, 30. Ah, lass es 40 40 jetzt sein. Okay, das ist echt, das ist echt ordentlich. Aber siehst du, wie geil, da hast du im Prinzip eine Rank-and-File-Armee äh, en passant im Vorübergehen einfach fertiggestellt hätte doch keiner mit gerechnet oder nee überhaupt nicht und vor allen Dingen ich habe das äh, muss ich ganz ehrlich sagen ja äh, noch nie so gehabt so eine große Armee zu besitzen ne? ich habe jetzt damals mal gesagt ne hier ähm, die die gw box hier ähm, Kampf am schädelpass oder wie hieß das noch hocke Kampf, ja. Kampf und um den Schädelpass oder? Wie, ich weiß gar nicht mehr, wie die jetzt hieß, ganz genau. Angriff auf den Schädelpass. So hieße. So. Ach oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. So, und da hatte ich ja Zwerge drin. Und ich hatte zwar ein, ein, ein paar Zwerge immer mal fertig gemalt oder so, aber ich glaube, es ist nie über, sag ich jetzt mal, über 500 Punkte rausgekommen oder irgendwie sowas. Ey, und jetzt hier stehen mit so einer mit so einer Riesenarmee und, und, und zu wissen, dass wenn wir uns sehen, entweder spielen wir Warhammer Fantasy in der sechsten oder wir, wir, wir machen das mit One-Page-Rules. Super geil, ehrlich. Ich bin ich bin total ich bin total happy. Ist doch der Hammer und das ist ja auch genau genau Sinn und Zweck der ganzen Nummer eigentlich gewesen. Einfach mal was für Ragged File anzumalen und nicht einfach zu sagen Oh mein Gott, das werde ich ja nie schaffen, sondern einfach loslegen, sinnlos einfach anfangen und äh, cool. Ja, ich bin ja auch so noch, noch so bescheuert gewesen und ich habe ja gesagt von wegen ich möchte meine alte Liebe die Zwerge möchte ich ja wieder haben. Ne? Jetzt habe ich mir ja auch noch Zwerge gekauft als Dateien. Das heißt <lacht> Da kommt ja auch noch was. Ey, ohne Scheiß, ich habe ja schon, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt bei unserem, bei unserem Instagram Account. Ich habe ja schon einen Slayer fast fertig bemalt, so. Und dann habe ich hier, ich hol's jetzt mal eben. Ihr könnt's nicht sehen im Podcast, ich weiß es ne. Aber ich habe hier einen ein ein Zehnertrupp Clankrieger habe ich hier. Die sind ausgedruckt, oh die sind schon mit Let Belcher, sind die quasi grundiert. Und jetzt muss ich da dran weitermalen, wenn ich die Camry fertig habe. Also. Und was ist mit deinem König auf dem Schild? Oh ja, der ist der, der ist grundiert. Den habe ich auch gedruckt. Und einen zweiten Slayer. Dann bist du im Prinzip schon aufgestellt für RNF 23 dann. Ja, wenn das geht, also von daher, äh, schauen wir mal. Also ich, äh, ganz ehrlich, ich bin total happy. Also das hat echt gut getan, dann hier oben zu sitzen und dann einfach mal so ein bisschen was wegzumalen. Das war super. Und ganz ehrlich, wenn ich mir die Sachen angucke, die bei uns auf dem Discord gelaufen sind, ne, so, ähm, ja. Leute, äh, fühlt euch alle angesprochen, die ihr bei rnf22 mitgemacht habt, ne, wo wir die Bilder zu gesehen haben. Ihr habt so krass geilen Scheiß wirklich präsentiert. Das ist der absolute Wahnsinn. Also von daher, äh, wirklich Chapeau, Hut ab, das war, das, das war richtig, richtig geil. Also von daher, ich bin gespannt für unsere nächste Hashtag-Geschichte. Mal gucken, wer da alles mitmacht und was dabei rauskommt. So ist es. Ähm, wir müssen auch, wenn wir, wenn wir RNF 22 Schlussbetrachtung machen, ne, das ist heute, ist es ja sozusagen der dritte Zwischenstand, dann müssen wir noch mal genauer drauf eingehen, was, was, was Nerdic und alle möglichen anderen Konsorten da alles gemalt haben. Das ist einfach irre. Das geht auf keine Kuhhaut. Und, ähm, wir hatten hin und wieder mal so gesagt, hm, ob da jetzt wirklich so viele Leute mitmachen, hm, eher zweifelhaft. ne? Aber da haben wir auch gedacht, wie, wie geil ist es eigentlich, wenn man an seinen Rank-and-File-Sachen rummalt und dann so im Geiste im Prinzip so zehn Leute immer um den Schreibtisch herumstehen, und sich das dann so fachkundig angucken, positiven Feedback zurückgeben, so wie es bei Discord ja üblich ist. Da nervt ja normalerweise keiner rum, sondern einfach nur nette Kommentare. Wie cool ist das? Ich meine, was willst du denn mehr? Zehn Leute, die das angucken, ist doch genauso gut wie 843.000. Also ich, das ist ja nur noch eine abstrakte Zahl, die anders wird halt. Ne? Aber so vom, vom Feedback, dass man es nicht alleine macht, total cool. Ja. Das ist also, also mega. Ne? Das ist ja immer, wie, wie wir sagen, von wegen so, die ganzen Leute, die ihr da draußen unseren Podcast hören, wenn wir euch mal alle einladen würden in ein Kino, wären wir ganz schön arm. <lacht> Da würden wir ganz schön arm werden, ey. Also von daher, ey. ja, ich habe da irgendwann Bock drauf, ne, ey, irgend so eine Live-Tour zu machen oder so, ey. Eine Podcast-Live-Tour? Eine Podcast-Live-Tour, ja, hätte ich echt Bock drauf, ey. <lacht> Ja, ist ja mittlerweile ein Ding halt, ne. Wär jetzt, wir wären nicht die Ersten, ja. Ja, aber die anderen Leute machen das so, dass sie sich von den Hörern Geld geben lassen, damit die zuhören können. Piwi will den noch mehr <lacht> Geld geben, damit die kommen. Ja, natürlich. Ja. <lacht> Ich laufe ich lauf auch durch die Gegend und rufe die ganze Zeit von wegen: Will hier noch jemand Eis? Euch <lacht> <lacht> so? Ja, wenn ihr damals Eisverkäufer im, im Kino gewesen seid in Osnabrück, ne, ne? Schämt euch. In die Ecke. Gruselig, ey. Ja. Ja, das also, das, das, das gerade zu meinem Rank-and-File-Geschichten, ne? Also, ich bin total happy gerade und ich freue mich jetzt auf die Ushabdi und äh, den, den Rest hier noch eben ein bisschen anpinseln. Äh, und mattlacken muss ich auch noch. Aber das ist eine ja. andere Geschichte. Da sind so ein paar Kleinigkeiten, die fehlen noch. Ne, Ja, das zu meinem Thema äh, RNF 22. Supergeil, ne? So. Phil, wie sieht das bei dir aus? Du hast ja auch ursprünglich mitgemacht. Ja, ich, äh, ich bin auch noch nicht raus. Also äh, klar hat sich mein ganzes, meine ganze Armee ein bisschen ge geändert, sage ich mal, seit dem letzten Mal. Äh, ich hatte ja ursprünglich mal angedacht, äh, Orks äh, zu bemalen und da ist mir aber ist aber nicht so richtig der funke übergesprungen weil es war ja auch so ein bisschen Forderung ist vielleicht zu viel gesagt aber es war so ein bisschen auch der wunsch dass wir ja auch ein bisschen was erzählen wollen mit der armee und äh, dann habe ich hier meine meine ausdruckten ashigaru und samurai wiedergefunden und ja da hat es irgendwie klick gemacht und deswegen habe ich die jetzt äh, geisterhaft bemalt quasi. <lacht> also es ist eine äh, Ashigaru Samurai-Geisterarmee, äh, die ich quasi äh, die The Concealed äh, und habe mir da auch so ein bisschen äh, storymäßig was zu überlegt. Deutlich mehr Spaß gemacht, muss ich sagen. Also, ähm, weil es ist ja doch schon trotzdem immer noch eine Herausforderung, so eine, so eine Rank-and-File-Armee zu bemalen. Und ähm, so ist das dann wenn man da so wie, gerade so wie Hauke mit seiner Geschichte mit den, mit den untoten Bretonen sich da was ausdenkt, äh, ja, das inspiriert einfach auch zum Mitmachen, also mich jedenfalls und deswegen muss ich dem Ganzen so ein bisschen nacheifern. Ich, ich habe die jetzt ehrlich gesagt gar nicht vor Augen, die Armee, da hast du dir das letzte hm. Mal auf dem Discord gepostet. Das ist schon was her. Also ich habe die ersten, ja. die ersten acht Figuren, neun Figuren davon habe ich bereits bemalt, so als Test, weil äh, wie gesagt, das sollen ja Geister sein. Deshalb ich die einfach in so einem Türkis äh, angesprüht habe und dann mit so ein bisschen Pink und Lila so also die Schatten äh, gemacht habe. Und ähm, die sind vorerst auf Rundbasis tatsächlich. Und mein Plan war dann so äh, quadratische oder rechteckige Movement Trays zu nehmen, wo ich dann die Rundbases reinstellen kann und da dann quasi so ein bisschen, ähm, auch wieder inspiriert vom Nerdic Painter, da dann äh, so ein bisschen ein, ein zusammenfassendes Gelände zu haben, wo ich die dann reinstelle, mehr oder weniger. Da hat er mir auch tatsächlich netterweise so ein paar relativ dünne XPS-Platten zugeschickt, die ich dafür benutzen kann. Danke nochmal da äh, cool. deswegen mhm. auf jeden Fall. Und da muss ich dann jetzt noch ein bisschen was draus basteln. Also ich weiß auch gerade gar nicht, ob ich die überhaupt so in der aktuellen Form auf dem Discord gepostet hatte. Und wenn, dann ist es schon ein bisschen her, weil ich ja dann durch das One-Page-Rules-Turnier da so ein bisschen von abgekommen bin. Aber jetzt wollte ich gerne wenigstens den Rest des Septembers noch nutzen, diese Armee dann doch irgendwie äh, fertig zu bekommen. Super cool. Ja, cool. Das heißt also, wir könnten uns wirklich jetzt irgendwie dann halt irgendwie Richtung November treffen oder so und wir können einfach mal äh, so einen Zock-Samstag machen, wo wir entweder One-Page-Rules spielen oder XYZ. Genau, oder einfach alles. Alles. Ich will alles. Alles, alles spielen. Ich will alles. Hauptsache spielen. <lacht> ja. ja. Nee, also ich möchte ganz gerne äh, ein Intro-Spiel Intro von dir haben für äh, One-Page-Rules. Oh ja, sehr gerne. Ich hatte, ich hatte nämlich noch kein Spiel One Page rules und von daher fände ich es, glaube ich, ganz geil, wenn wir, äh, wenn, wenn, wenn ich da mal eine Demo von dir kriege. Ja, das ist gebongt. Das wäre das wär famos. Hawk, was hast du auf dem Zettel noch stehen? Naja, ich muss ja noch meinen mein Sachstand zu Ranking File 22 beitragen. Ja, deswegen frage ich ja gerade. Also, ähm ach, Wo fange ich an? Also, ähm Grundüberlegung war ja drei Monate Zeit, um die Armee fertig zu bemalen. Ne? Und äh, bei mir hat sich dann dazu halt so gefügt, dass irgendwann Ende, Ende Juli sich halt herausstellte, dass wir umziehen werden. Und der Umzug findet halt Mitte Oktober statt. Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt noch irgendwie in der Gegend herum vegetiere wie zu Studienzeiten, wo dann mein Gepäck im Prinzip bestand aus einer Bratpfanne, einer Zahnbürste, einem Umzugskarton Space Marines und einem Lehrbuch. Sondern es ist, es ist ja ein bisschen mehr geworden. Gerade dadurch, dass auch meine Familie nicht mehr aus mir besteht, sondern aus meiner Frau und meinem Sohn. Und, ähm, ja, also im Prinzip eine Bude komplett voll mit Krams, inklusive ein Garten voll mit Spiegel, gilt es umzuziehen oder um zu, zu transportieren. Und das nimmt mich einfach so oder, oder kostet mich einfach so viel Zeit. Dass ich nicht ernsthaft dazu komme, RMF 22 zu fördern. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich habe deshalb mit Sali vereinbart, dass wir einen Monat ranhängen. Das soll, also ne, kann kann dir ja jeder machen, wie er will. Wenn, jeder, wenn jemand meint, er muss auch noch einen Monat mit ranhängen, herzlich dazu eingeladen. Wer dann sozusagen pünktlich Stopp machen möchte, ist dazu auch herzlich eingeladen. Aber Sali und ich machen das einen Monat länger. Und. Äh, dann das entsprechende Spiel machen wir dann auch nicht im Oktober, sondern dann halt ein bisschen später. Aber das soll nichts daran ändern, dass wir trotzdem zum Table-Podcast fahren halt, oder beziehungsweise zum offenen table pod -Treff. Okay, das vorweggeschickt. Ähm, ich habe jetzt zwei Regimenter mit insgesamt 40, 40 Skeletten bemalt. Die sind auch insoweit gebased, dass ich äh, Strukturpaste auf die Bases aufgetragen habe, die Base Ränder bemalt habe. Ich muss jetzt im Prinzip bevor ich jetzt an den Basis noch mal lange rumgrabbel, äh, um die Schilder anzubringen, muss ich erstmal die Schilder anbringen und wenn die Schilder dann angebracht sind, dann kann ich sie auch mit äh, Streu bestreuen und dann komplett fertig machen. Also diese Jungs sind auf dem letzten Drücker und alles andere muss ich irgendwie verschärft noch fertig kriegen. Aber auch da, so eins zum anderen kommt da so langsam bei. Also ich, ich glaube, da das auch im Wesentlichen da und eigentlich auch erledigt ist, ähm, bis Ende Oktober schaffe ich das. Und dann bin ich glücklich. Und dann habe ich Bock. Und dann können wir auch alle spielen. Ach voll geil. Ja, das eigentlich Spannende, deine Reiterschaft, äh, die folgt ja noch, ne? Genau, genau. und äh, da bin ich sehr gespannt es, drauf. Es ist tatsächlich so, dass ich es jetzt so gemacht habe, wie beim Update 2 besprochen. Und zwar, ich bin jetzt wirklich diesen farblosen Weg gegangen. Ich habe die Figuren: ähm, dunkelbraune vallejo Acrylpaste auf dem Base. Zurzeit schwarzer Bassrand. Das wird dann aber mit einem goblin-grünen Bassrand abgesetzt. Darauf kommt dann noch so ein, so ein Grasstreu für den Wald. Also, es ist ein braun-grünes Mischstreu. Figur selbst. Ähm, Skeleton Hort mäßig verdünnt Skeleton hort angemalt Rüstung ist ähm, schattiertes Metall also ich weiß gar nicht welcher Metall ich glaube Chainmail ist es sogar noch Chainmail von Games Workshop mit äh, Nine Oil schattiert Flat Earth von Vallejo für Lieder, auch Nine Oil drüber und dann gibt es halt noch ein bisschen Renox Hide und äh ein dunkles Grau, keine einzige Farbe. Und pro Figur, wie damals vorhergesagt, pro Figur, sieht das äußerst aus, das sieht aus wie in der DDR. Also das, das ist ganz schlimm. <lacht> also so, so, so bar ich jeden Spaßens halt. Ne? Langweilig hoch fünf. Aber wenn du davon 40 Mann zusammenstellst, dann sieht das echt übel aus, als ob die Jungs gerade aus Mordor kommen. Und so soll es ja im Prinzip sein. Weißt, dann, weißt du, was ich dazu sagen würde? Nee. Grimdark. Grimdark. Ja, im Prinzip, ja. Das, das ist, wahrscheinlich ist es so eine Art 28 Reg Regimenter oder so weit. Halt. <lacht> Voll geil. Ja. ja. Also, ich, ich, ich bin damit mit zufrieden. Und wenn man meint, man muss da irgendwie trotzdem noch irgendwas mitmachen, kann man es ja später noch tun. Ne? Ist, ja, ist ja nicht vorbei. Die Armee wird ja nicht weggeschlossen. Interessoren darf nicht wieder angefasst werden. Sie ist dann halt nur spielbereit. Und das ist ja das Ziel. Ne? Ähm, ja, und alles angeguckt, ja, mal. Voll geil. Ah, ich bin, ich bin gespannt. Und, äh, und, und unsere neue, unser neuer Hashtag, der dann ja kommt, ich, da, da freue ich mich auch derbe drauf. Also das, wird's, das wird cool. Wer den TablePod gehört hat, äh, wo ich zu Gast war, der wird wissen, worum es geht. <lacht> ja. und vor allem ist es mal was anderes. ne? Definitiv. Also von daher, hört beim TablePod rein und äh, dann äh, Attacke, dann geht's bald los. Ja, sowieso. Dran denken, TablePod, nächste Folge ist wahrscheinlich schon gewesen, wenn ihr das hört. Aber äh, vielleicht habt ihr es so trotzdem nicht gehört. Die haben nämlich bald 50. Folge. Und äh, das wird, glaube ich, cool. Wollte ich gerade sagen, schickt ihm mal einen Gruß rüber. Das äh, können die Jungs auf jeden Fall gebrauchen. Das ist so ein bisschen Bauchpinseln. Also haben sie auch verdient. Genau. Ja. Gut. Definitiv. Nee, dann bin, ich, bin ich hier mit Dragonfile 22 auch durch. Okay, alles klar. Phil, hast du noch einen, einen, einen Punkt auf deinem Zettel stehen? Nee, ich bin soweit eigentlich auch durch mit allem, was mir so auf der Seele lag. Okay, ein habe ich noch. Ein habe ich noch. Habt ihr mitgekriegt, ähm, War Machine MK4-Version raus? Also bald. Ich habe mir mal die Beta-Regeln, habe ich mir mal runtergeladen jetzt gerade. Ähm, das werde ich mal lesen und ich bin sehr, sehr gespannt drauf, was dann da ist, weil die ganzen Beta-Regeln, die ihr jetzt runterladen könnt im PDF, sie haben 65 Seiten. 65 wow. Seiten, das ist super geil. Und wisst ihr, was ich noch viel, viel geiler finde? Also War Machine an sich ist schon ein cooles Spiel, muss man mal ehrlicherweise sagen. Ich weiß, habt ihr das mal gespielt? Also Phil, du wahrscheinlich nicht, aber Hauke? Ich, ja, ich, ich habe noch nicht mehr begriffen, was du... Ich, mein, ich höre zwar den Dice and Duty Podcast, ne? Ja. Aber ich verstehe davon so wenig, dass ich bis heute noch nicht verstanden habe, was der Unterschied zwischen War Machine und Horse ist. War Machine sind dampfgetriebene Kolosse, die sich gegenseitig auf die Fresse hauen mit irgendwelchen Leuten, die infanteriemäßig hinterher tackeln und äh, schießen und zaubern und keine Ahnung was. Und War Machine ist dasselbe. War dass Jacks. Genau, hey, du hörst ja hier, also Alter Schwede, ey. hier, guck mal hier, ne? Genau. <lacht> und ähm, Hero Quest wollte ich gerade sagen. Hords ist ähm, dann diese ganze Variante quasi eher in dieser Fantasy-Richtung angelehnt, dass du mit Bestien quasi spielst, wo du ein, ähm, ja, so ein, ein, ein Treiber bist quasi, der seine Bestien nach vorne, nach vorne peitscht. Kannst, kannst du zusammenspielen, ne? Also das ist eigentlich das Geile auch an, an, an War Machine und Hords. Aber was ich sehr, sehr geil finde, ist nicht nur, dass die äh, sehr offen sagen, so, pass mal, auf, hier sind unsere Beta-Regeln, könnt ihr angucken, ne? Die haben die gesamten Karten... Die Beta-Cards haben sie als Preview rausgebracht. Könnt ihr euch auch downloaden. Und ähm, als Beta auch zum Angucken die Modelle. Dass man da einfach mal gucken kann, wie die, wie die Karten dann aussehen. Also, ne, was sie für, für, ähm, für Stats haben und so weiter. Und man kann dann schon mal so ja. wirklich Probe spielen. Das finde ich super cool. Und als vierte Variante, die ich sehr, sehr geil finde die neuen Warjacks, die rauskommen, oder auch die neuen ähm, Horzviecher gehe ich mal von aus, das ist jetzt einfach mal so ins Blaue ge ge gesagt, aber die Warjacks zum Beispiel werden alle mittlerweile dann jetzt für MK4 so ausgeliefert, dass ich aus einem Warjack alle möglichen Jacks bauen kann, weil es sind schon vorgegossene oder vorbereitete Öffnungen für Magnete damit bei. Das habe ich auch gehört, dass da im Prinzip das Modell alle Variationen an Teilen mitbringt und dass du schon die Magnete dabei hast. Also quasi ein Rundum-Glücklich-Paket. Ne? Genau, habe ich gehört beim macabotato podcast jetzt, als sie den Stammtisch hatten nämlich. Liebe Grüße an der Stelle an, an euch Nasen da draußen. Das fand ich so geil, dass ich erstmal gesagt habe, das muss ich mir erstmal selber angucken und total geil. Aber ich finde, das ist, das ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass wir mit unserem Hobby doch noch ein bisschen hinterm Mond leben. Und zwar, ähm, selbstverständlich ist das löblich, dass diese Modelle jetzt mit allen Varianten rausgebracht werden. Ne? Und man nicht mehrere kaufen muss, um die dann zusammen zu schustern und man einfach Teile in die Bitsbox schmeißt. Es ist super, dass die das machen. Aber eigentlich ist das die Grundlage ein. Eigentlich sollte das selbstverständlich sein, dass das so ist und nicht anders. Versteht ihr, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Kannst du ja mal Games Workshop vorschlagen oder äh, keine Ahnung wem. Nee, nee, nee. Also bei, bei Games Workshop ist es ja in gewisser Art und Weise früher so gewesen, wenn du einen Dreadnought gekauft hast, waren ja meistens alle Waffensysteme dabei. Es sei denn was ganz Spezielles, doppelter Beuter oder irgendwie sowas. Aber das konntest du auch noch selbst bauen. Das war völlig in Ordnung. Ähm was sie heute machen, ist natürlich eine ganz andere Nummer. Ne? Dass du zum Beispiel bei Forgeworld, kaufst, sie gar, <lacht> gar keine Arme haben. Ne? Also, ähm, das, das ist sozusagen die, die andere perver pervertierte Seite dieses, dieses Gedanken. Aber nochmal, also ich, löblich, dass die es so machen jetzt bei, bei, bei War Machine Hordes, aber eigentlich ist es eine Selbstverständlichkeit. Ja, also ich bin sehr, sehr gespannt, ja. wie das dann läuft. Phil. Dann habe ich tatsächlich aber auch noch ein Thema, wo wir schon mal bei so äh, quasi kostenlosen Content sind. Da muss ich muss man ja zumindest noch erwähnen, was Games Workshop mit der neuen Warcry Edition jetzt rausgehauen hat. Äh, weil äh, es gibt sicherlich viele Unternehmen, aber mit der neuen Warcry Edition haben sie gezeigt, dass sie es auch anders können. Und zwar indem im Prinzip nur noch das Grundregelbuch braucht weil alle Einheitenkarten wurden in Form von PDFs kostenlos alleine mit dem Grundregelbuch sofort loslegen und Warcry spielen. Das ist auch nicht äh, mal eben so, dass Games Workshop was Gratis bringt, ne? Genau, genau. Und die haben wirklich für alle Armeen, die es in Age of Sigma gibt, die kompletten Einheitenkarten quasi äh, kostenlos rausgebracht. Inklusive, dass man jetzt diese äh, Varant Scribe-App, soweit ich weiß, Quasi so eine Listenbilder-App zusätzlich auch noch kostenlos nutzen kann über den Browser. Also da haben sie schon wirklich gezeigt, dass auch die nicht ganz abgeneigt davon sind, auch mal ein bisschen Fanservice zu betreiben. Ja, finde ich gar nicht schlecht. Wir verlinken das mal unten, ne? Also dann könnt ihr da auch mal selber einen Blick reinwerfen. Ich bin, äh, bin gespannt. Ich bin gerade ein bisschen geblättert, dass Games Workshop mal wieder ein paar Sachen gratis raushaut. Ja, ich traue dem Frieden noch nicht. <lacht> kann ich verstehen auf jeden Fall ähm, also ich äh, muss ja gestehen dass ich mir diese hard of Gore Box dann auch äh, geholt habe weil das Gelände und die Figuren einfach so cool aussahen und ich doch mal irgendwie jetzt Lust habe mal mit Warcry vielleicht doch noch mal zu starten äh, ob das dann so klappt wie ich mir das vorstelle sei wieder dahingestellt <lacht> mhm. ich bin ja auch ganz froh dass jetzt äh, RnF 22 noch mal monten ist weil ich wäre bis Ende des Monats auch nicht fertig geworden deswegen wird das Ganze auf unbestimmte Zeit verschoben. Und dann habe ich ja auch noch den äh, den Titan hier jetzt stehen. Ah, der muss auch noch fertig machen, dein Gewinn vom äh, OPR-Turnier. Genau, der mich jetzt da so aus der Ecke immer äh, ansch anschaut mit seinen äh, mit seinen Hundeaugen und sagt, <lacht> baue mich zusammen, gemein <lacht> <lacht> <lacht> mich, bitte. Da muss ich, ich gerade an die Pile-of-Shame-Folge Nummer 1 denken, als Piwi sagte, es ist ja nicht so, wenn ich meine Necromunda-Box nicht zusammenbaut, dass die Figuren aus dem Kasten sagen, bau mich zusammen, du Arschloch. Ja, das stimmt ja auch. Die rufen immer noch nach mir. Piwi. Ja. Da ist man so alt, ne? hat so viel Geld, aber so wenig Zeit. ne Das ist echt ja. das ist gruselig. Es ist gruselig. Ja. Jungs, ähm, ich weiß, das ist eine fortgeschrittene Stunde. Ne? Wir haben echt schon einige Zeit hier im Podcast verbraten, auch mit technischen Schwierigkeiten. Aber ich denke, wir sollten noch ganz kurz ein, ein eher harmonisches Thema, das eigentlich ohne große Probleme ist, äh, besprechen. Einverstanden? zum ab Ja, als Absacker? Als Absacker, wollte ich gerade sagen. Ja, Hau okay. Dann, dann, dann ringe der Macht. Da, da sind ja alle einer Meinung. <lacht> <lacht> fragst du uns oder fragst du das internet ich, ich fange mal ja, an ich das frag ist mal schwierig euch. ja Phil, ich lasse dir mal den vortritt ja also ich muss ja sagen ähm, ich bin jetzt vielleicht kein totaler herr der Ringe experte aber ich würde mich schon als Fan betrachten. Also es ist für mich Pflichtprogramm, mindestens einmal im Jahr mindestens die Extended Edition aller, also der der der klassischen Triologie zu gucken. Und mittlerweile äh, sind wir dazu übergegangen, dass wir erst die hobbit Trilogie schauen und dann die herr der ringe Trilogie. Ja, ich schaue die Hobbit-Filme. Ich weiß, das ist für manche ein No-Go, aber ich liebe einfach dieses Universum und alles, was darin stattfindet, auch die Hobbit-Filme. Und ähm, ich muss wirklich sagen, dass ich persönlich von der Serie doch positiv überrascht war, weil mich persönlich hat sie abgeholt. Ähm, das mag jetzt für den ein oder anderen Hardcore-Fan äh, vielleicht anders gewesen sein, wie ich so gehört habe, da doch schon, sage ich mal... Ähm, also das, das habe ich heute bei den bei bei den Rocket Beans äh, habe ich halt heute eine eine Folge geschaut ähm, wo sie wo sie das auch besprochen haben, die ersten beiden Folgen und da saßen zwei, äh, die quasi wirklich Hardcore-Fans sind, die dir ja alle Valar aufzählen können und wie die nicht alle heißen und wissen, wie die, äh, wie die Elbenbäume heißen, die Morgos abgefackelt hat und so. Oh Gott. Äh, also die haben schon, haben schon krasses Wissen und die meinten halt schon, dass es schon einige Dinge gab, die sie in der Serie ein bisschen zu kurz, äh abgeschnitten, besprochen haben oder vielleicht auch ein bisschen verrissen haben. Da war zum Beispiel Kritik. Äh, wie ist das jetzt mit Spoilern? Darf ich spoilern? Darf ich nicht spoilern? Äh, machen wir so von wegen so, wenn ihr das jetzt nicht hören wollt, ähm, was Phil jetzt darüber erzählt, dann springt ins nächste Kapitel. Ja, genau, genau. Das ist wahrscheinlich besser. Ähm, und zwar war, war dann am Anfang, relativ am Anfang der ersten Folge, nachdem quasi so das ganze Vorgeplänkel abgeschlossen war, so eine Szene, äh, wo dann ähm, wo, wo, wo, wo dann Galadriel als Kind gezeigt worden ist und wo sie dann so ein bisschen von ihren Mitschülern ja, ich würde schon fast sagen, gemobbt wurde. Sie baut dann halt so ein Papierschiff und die fangen dann an, da irgendwie Steine drauf zu werfen. Und dann wurde sich so ein bisschen darüber moniert, dass Elben ja eigentlich so dieses stolze, äh, ernste Kriegervolk sind und so weiter. Und da gibt es sowas ja gar nicht, wie Kinder, die sich mobben und so. Aber das sind halt so Kritikpunkte, die sind mir persönlich, der einfach nur eine schöne Serie genießen will, einfach zu weit hergeholt und das sind glaube ich auch die größten Kritikpunkte an der Serie, weil alles in allem erschien es mir doch so, als wäre das eine sehr gut gemachte Serie und auch insbesondere als dann äh, als dann Elrond die Zwerge besucht, das war einfach nur das war einfach nur großartig und ich ich habe mir sind die Tränen gekullert vor Lachen, als die Zwerge sich da über diese Steine kloppen gefreut haben und so, das war einfach ein Fest und ich habe es wirklich sehr genossen. Doch ich war erst ein bisschen skeptisch, nach dem ganzen Trailer gehabt und Trailer gebäsche und so weiter und so fort, was da drin war und die, gerade diese Szene, wie, wie Galadriel da an diesem, an diesem Wasserfall hängt, ne, das sah für mich wie Final Fantasy aus. Entschuldigung, aber das war das war einfach grafisch nicht, nicht glaubwürdig. Ne? Also was, was andere dafür für besser hinkriegen sah das für mich einfach wie ein Computerspiel aus. Und das, da habe ich gesagt, oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. ne Dann hat die Community wieder gezeigt, wie man quasi den, das Look and Feel von den alten Filmen wieder einfangen kann, indem sie da zum Beispiel am Color Grading so ein bisschen rumgeschraubt haben. ne Was dann nachher einfach dann was sie diese, diese ganzen Orangetöne quasi ein bisschen rausgenommen haben und das Ganze ein bisschen ein bisschen anders gemacht haben. Das sah sehr, sehr geil aus danach. Und ich war die ganze Zeit immer so am im Hadern und von wegen so, boah, tust, mh, tust du das wirklich an? Guckst du das oder sagst du dir von wegen so, erstmal lieber abwarten, so nach dem Motto. Und dann gab es ja diese elende Diskussion von wegen auch im Netz, von wegen so mit ähm, äh, schwarzen Zwergen und schwarzen Elben und so weiter und so fort. Ähm, ja, musste ich auch mal eben so ein bisschen überlegen, so, ähm, weil ich glaube, in den film und auch im hobbit oder sowas haben wir da eigentlich people of color gesehen Weiß ich gar nicht will du guckst das regelmäßig ich muss ganz klar sagen äh, das ist der zeit geschuldet würde ich sagen ja ähm, so ein bisschen wo die gedreht worden sind und auch der geist den die versucht haben zu verkörpern weil ähm, das alles äh, sage ich mal äh, Teile der der der Bevölkerung sind, die auch zu dem Zeitpunkt, als Tolkien die Bücher geschrieben hat, einfach gar nicht in der Gesellschaft in irgendeiner Art und Weise vernünftig repräsentiert waren. Genau. Und dementsprechend der Peter Jackson äh, hat ja hat sich auch auf die Fahnen geschrieben, dass er quasi den kompletten Geist Tolkiens in den Filmen verkörpern will und so weiter. Und wenn man das natürlich so betrachtet und wir gehen davon aus, ne, die Filme sind Anfang der 2000er, rausgekommen. Mhm. So, das waren halt einfach auch noch andere Zeiten und ähm, jetzt wurde eine moderne Serie äh äh, sage ich mal, produziert, die ein einer internationalen Bevölkerung ausgespielt wird und im Endeffekt ähm, geht es ja auch in, in der Herr der Ringe, bin ich immer der Meinung, darum, dass sich quasi alle Völker der Erde oder der Mittelerde vereinen, äh, um gegen das große Böse anzutreten und da sehe ich persönlich überhaupt gar kein Problem darin, dass da auch irgendwo äh, People of Color äh, repräsentiert sind, zumal die halt auch ihre Rollen einfach exzellent verkörpern das also ich ich bin bin der Auffassung für mich hat es sich nicht so angefühlt als wäre das jetzt dieses sogenannte Woke Washing, was man ja heutzutage häufig so äh, aus gewissen Kreisen als äh, als Kritik häufig hört, sondern das war einfach nur die haben halt gute Schauspieler gesucht und die haben sie gefunden und die haben dann die Rollen gespielt und meiner Meinung nach extrem gut. Dass die ihre Rollen spielen, will ich dir nicht abstreiten. Das fand ich sehr, sehr gut. Also die Königin zum Beispiel ähm, von von von Durin, super. Also dieses Herzliche, so nach dem Motto, also da, ganz ehrlich, wenn ich dazu Gast wäre, ich würde mich sofort heimisch fühlen, muss ich euch ganz ehrlich sagen, so wie sie das ge, äh, gespielt hat. Ne? Aber ich habe so das Gefühl, dass man hier versucht hat, zwangsläufig ähm, Leute in irgendwelchen Rollen zu besetzen, damit man eben People of Color mit drin hat. Ähm, weil ganz ehrlich, wenn ich dann mir das Volk von, von, von den äh, Brandifurz angucke, da habe ich glaube ich einen gesehen, der, ähm, der Hautfarbe hatte. Dann war der andere, ich weiß gar nicht, bei den Elben habe ich glaube ich sonst keinen weiteren gesehen, außer den einen, der in, der, in dieser Turmwache rumläuft. Bei den Zwergen habe ich, glaube ich, auch keinen gesehen, der mir aufgefallen ist. Also, wisst ihr, was ich meine? Hm. Als ob das, als ob das so, so nach dem Motto, wir müssen unbedingt Leute äh, People of Color da mit reinbringen. So. Aber ganz ehrlich, es ist doch scheißegal, wenn die Leute ihre, äh, ne, also ne, auch wenn das irgendwie, keine Ahnung, quere Leute sind oder so, wenn die ihre Rolle gut spielen, dann interessiert mich das Geschlecht nicht oder die Hautfarbe interessiert mich nicht. Aber wenn ich dann sowas mache, dass die Leute eingebaut werden in so eine Serie, dann möchte ich ganz gerne auch im normalen Fußvolk, was im Hintergrund durch die Gegend läuft und Körbe mit Futter trägt und was weiß ich nicht was, möchte ich dann ganz gerne auch solche Leute drin sehen und nicht nur dann in den Hauptrollen, weil dann ist es für mich eine noch glaubwürdigere Welt, als sie jetzt ohnehin schon ist. Kann man das verstehen? Ja, also ich... Von den, von, ich habe also mehrere Punkte rausgeschrieben, ne, die da dagegen vorgebracht werden oder die als diskussionswürdig bei, bei äh, die Ringe der Macht betrachtet werden. Und dieses ganze Gewäsch um Diversity und so weiter und so fort finde ich einfach nur völlig bescheuert und zwar aus jeglicher Warte. Was Tolkien geschrieben hat, interessiert überhaupt nicht die Bohne. Denn äh, jemand, der das heute macht und auf dem Werk von Tolkien aufbaut, kann das so machen, wie er möchte. Schlicht und ergreifend. Ob das die Leute gut finden oder nicht, ist eine andere Frage. Aber jeder kann daraus machen, was er will. Und äh, wenn man jetzt sagt, nee, ich halte es als angemessen, ähm, sozusagen eine pluralistische Gesellschaft abzubilden, dann auch Menschen mit verschiedener Hautfarbe darzustellen, finde ich, ist das ein völlig sinnvoller und auch vernünftiger Ansatz. Auf jeden Fall. Aber das muss es auch sein, was man machen will. Und das wollte man hier nicht. Hm. Amazon, Amazon, es. Ging es, Amazon ging es nicht darum, eine pluralistische Gesellschaft abzubilden, sondern Amazon ging es darum, dem Vorwurf, das nicht getan zu haben, zu entgehen. Hm. Ähm, ich finde es als als ein Armutszeugnis, ehrlich gesagt, ähm, dass man keine Menschen mit, mit, mit asiatischem Erscheinungsbild genommen hat. Also Richtig. ein zumindest, ne? Das nicht hätte, hätte, ja nun wirklich nahegelegen. Und das, was wir in vielen anderen Fernsehsendungen sehen, dass auch Menschen mit dem, Erscheinungs-, mit dem indischen Erscheinungsbild, wie, wie auch immer man das nennen will, halt, das dann Inder mitspielt, so zu gut Deutsch halt, ne? Äh, sehe ich auch nicht ja, die die eine die eine Frau geht so vielleicht noch so ein bisschen durch aber im, im, im großen und ganzen nicht genauso wenig sehen wir Behinderte ähm, richtig da, also da, da muss man sagen wenn Amazon es gewollt hätte das zu machen hätten sie es auch konsequent durchziehen müssen was sie gemacht haben finde ich reicht nicht aus um dem Vorwurf zu entgehen aber ich störe mich daran auch nicht es ist mir ehrlich gesagt persönlich völlig egal was mir nicht egal ist sind andere äh, vorwürfe die der serie gemacht werden man sagt zum beispiel dass das nicht entsprechend im richtigen Lore eingebettet wäre das würde ich gerne mal kurz zur seite nehmen aber dann wird vorgebracht das sind seichte charaktere die dümmliche gespräche führen und, bl und blödsinnige kausalverläufe äh, unternehmen also mit dem Kausalverlauf muss man sagen, es ist jetzt nicht wirklich die schlauste Idee von Galadriel, irgendwo im, im großen Meer vor Valje nur ans Wasser zu springen. Das ist kein, keine überzeugende Handlung. Aber von, von der Sache abgesehen, kann ich die andere Kritik nicht nachempfinden. Ich finde nicht, dass die Charaktere seichte sind und äh, so dargestellt sind, dass man sich an denen in keiner Art und Weise stören könnte oder, oder dass sie uninteressant werden. Kann ich, kann ich nicht, kann ich nicht sehen. Auch dümmliche Gespräche habe ich im Großen und Ganzen eigentlich nicht festgestellt. Äh, irgendein so ein Typ im Internet, so ein halb wilder, sagte halt ja und dann, dann, ja, aber wirklich, also der, der das, das, das, ging gar nicht sein, sein, sein, sein Videobeitrag. Ja, sein, sein Videobeitrag ging gar nicht. Der hatte sich daran gestört, dass jetzt Galadriels Bruder da irgendeine so komische Parabel über Steine und Zinken und Boote, Boote erzählt, ne? Ja, meine Güte, das ist jetzt unbedingt nicht, nicht, nicht von uns Goethe geschrieben, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es völlig außerhalb der Immersion ist halt, ne. Es ist, es ist in Ordnung. Also und sonst halt, ähm, dass das nicht 100% am Silmarillion angelehnt ist, Er ja, liegt einfach schlicht und greifend darin, dass sie einfach nicht die Rechte bekommen haben, ne? Und wenn du die Rechte nicht das hast, dann kannst du es nicht verfilmen, ne? Also das ist halt ja. so. Und insgesamt, als Gesamtpaket. Es ist eine Serie, bei der ich ganz Schlimmes erwartet habe und bei der ich völlig überrascht bin, wie cool sie eigentlich ist. Mir gefällt das sehr und ich gucke es mir gerne an. Ja, das würde ich so unterschreiben. Ja, tue ich auch wohl. Ich weiß nicht, wie geht's euch da draußen mit Herr der Ringe? Schreibt doch mal podcast@dysonnotes.com oder hier unten drunter in die Kommentare. Würde uns mal interessieren, was ihr dazu sagt. Oder schneid gerne mal bei uns auf dem Discord vorbei, da können wir auch gerne mal eine Runde darüber schnacken. Genau. Ja Jungs, wir haben heute wieder eine sehr, sehr spannende und lange cantina aufgenommen, die wir schon lange nicht mehr aufgenommen haben und ich glaube, wir müssen das wieder intensivieren, uns einfach wieder so in diesen Hobbyaustausch reinzubringen. Themenfolgen finde ich cool, aber auch so eine Kantinerfolge, wo man einfach mal so am Stammtisch sitzt und einfach mal sagt von wegen so, sag mal, wie ist denn bei dir gelaufen und so. Finde ich ziemlich, ziemlich cool. Erstmal vielen Dank dafür, dass ihr beide da gewesen seid. Wie sieht es aus mit euch da draußen? Was sind eure Hobby-Dinge, die ihr so in der letzten Zeit getan habt? Wie gesagt, lasst uns teilhaben, kommt auf unseren Discord, guckt unten drunter in die Kommentare mit rein, schickt uns Sprachnachrichten, hören wir immer sehr, sehr gerne. Dann können wir euch auch mit in äh, den Podcast mal mit aufbauen hier und einbauen. Das ist überhaupt kein Problem, kriegen wir alles irgendwie hin. Und ich würde sagen, äh, wir machen jetzt einen Deckel drauf. Ähm, ich sage vielen Dank äh, fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal und vielleicht sehen wir uns irgendwann. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte und vielen Dank an euch, dass ihr bis zum Ende durchgehört habt und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich mich auch. Leute, macht's gut. Wir sind die Dysonauts und wir vertrauen auf Dennis. Liebe Podcast-Community, wir sind wieder da. Wir sind aus der Homer. <lacht> das machen wir doch nochmal.